Es tut mir leid, dass ich das ist ja schwer erreichbar bin. Bei uns im Semesterbeginn ist die Hölle los. Kannst du dir vorstellen? Ja, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ich habe hier eigentlich jetzt gerade Stefan eintreten lassen. Er müsste auch da sein. Der ist da, ja. das, der, ah, das Mikro ausgeschaltet. Deswegen nicht. Das Mikro ausgeschaltet? Ja, bei ihm ist unten ein rotes Strichen das Mikro ja stimmt aber oh, du bist so richtig schon drauf ähm, fokussiert wo die Probleme liegen könnten schnelle Lösung Stefan kannst du uns hören kannst du uns, kannst hören? uns hören ja ich kann euch hören oh, super jetzt heißt das Mikrofon. Ähm, ich habe einfach immer ich bin ja an einem Chromebook und ich habe mit Zoom immer es gehen so viele Fenster auf und und dann kann ich ja, also Chromebook. Ja, Chromebook-Konzept will ich mir nochmal genau überdenken, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> äh, du, das mache ich seit, ich muss wieder mal nachschauen. Ich glaube, ich, ich den Finger in die Wunde legen? <lacht> Aber was wäre das Argument? Dass es halt ein Chromebook ist von Chrome. Und du von vorne bis hinten ausspioniert wirst, das ist das Argument. Und du nicht? Ich nicht. Natürlich oder nicht. Können Sie mir das ein bisschen genauer erklären? Nein, das machen wir ein andermal. Komm. <lacht> Lass es loslegen. Bei mir drängt die Zeit wie immer. Ja. Also, also wir ja. haben das andere Dokument, oder? Ja. ja. Das hast du auch. Sollen wir einfach dort deinen Tag durchgehen? Wo, ja, wo ja gerne. Sind? Also, das ist der Freitag, oder? Nein, der, äh, der Samstag. Der Samstag. Nein, natürlich der Samstag-Logo. Hast du das Dokument offen? Jetzt mit mir? Ja. Das ist das, was du mir geschickt hattest, gell? Ja, das ist dieses wüstelange Ding mit den gelben Überschriften und den... Das wüstelange... <lacht> das muss man mal so sagen. Irgendjemand hat gesagt, wieso, das sind ja schon 24 Seiten, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, das stimmt. Das war das nicht. vom 28. August, das ist richtig. Warte äh, mal, ich leg's dir in den Dings, in den Chat. Glaube ich hab's, soll ich mal freigeben? Ja, das wäre ja ganz toll. Dann kann ich sagen, ob es passen würde oder nicht. So, warum Exit Fullscreen? Irgendwie ist das Setting anders, gell? Das ist da, Stefan. Kannst du das? Ja, ganz toll. toll Tipptopp. Ja. Und jetzt kannst du da scrollen, bis dann der Samstag im Detail aufgeführt wird. Ja, warte mal. Also warum das haben wir da eigentlich keinen? Ja, da kommt der Samstag. Ja, ja. ja wir, wir sind so ein bisschen, ähm, das hat sich auch, glaube ich, schon mal so an, antönen lassen, das geht so ein bisschen darum, ähm, wer den Lied auch für den Samstag macht. Und wir haben ja, wie wir das sehen, noch nicht so viele ähm, Slots auch wirklich ausgefüllt. Also da bräuchten wir auch noch... Äh, ähm, Leute, die mitmachen oder ähm, wo wir noch so Tipps bekommen, wen wir ansprechen können und so weiter. Ja. Und dann war das war das war, das ist überhaupt das, was wir heute besprechen wollten. Und dann die Möglichkeit mit so ähm, extra Räumen, vielleicht noch wo so parallel Session ja. oder so wieder, ob das möglich ist. Einfach ja. so, das ist möglich. An einem Samstag ist die Schule ja. ja bekanntermaßen eher nicht ganz so voll. Das heißt, da werde ich kein Problem haben. Raumräume Räume buchen zu können. Ja, klar. Also die Idee war, glaube ich, Stefan, ich, wenn ich mich recht dunkel erinnere, unser erstes Gespräch, ähm, dass wir gesagt haben, wir könnten ja, Entschuldigung, die verschiedenen ähm, Anlagen, die wir haben, in verschiedene Räume stellen und, da dann vor, und die dann vielleicht ein bisschen näher beieinander sind und einfach vorstellen und wer will, kann dann da Sessions probieren, machen und testen, oder? Ist das richtig? Ja, also ich fände das genial. Also wenn wir, wenn wir in diesem Raum sind und, und ihr diese Tools haben, ich kann mir vorstellen, es kommen auch einige Dozenten ja noch ähm, aus der sozialen Arbeit, die dann in der Regel ja nicht diese Infrastruktur haben, wie ja. ihr sie habt und äh, die dieses Zeugs gekauft haben. Und Deshalb finde ich es eben eigentlich auch noch ganz gut, ist der Samstag noch nicht ganz so voll belegt. Also, am Samstag haben wir ja so ein, ein Staccato von zehn Minuten, mhm. wo wir sagen, okay, alle zehn Minuten beginnt was Neues. Ne? Mhm. Und insofern könnte ich mir eben gut vorstellen, dass wir sagen, komm, wir, wir gehen mal ziemlich an den Anfang und zeigen im einen Raum, wo die Eule steht. Mhm. Wo zum Beispiel der, der Peschka da, der Andreas, der, der ähm, kommt so mit einem Spiel, sage ich mal, da schneidest du so Formen aus und bemalst die und die kannst du dann zusammenlegen zu einem riesigen Puzzle. Und das können die Leute natürlich ähm, ähm, telepräsent machen, aber es gibt dann halt auch diesen Raum, ich sage jetzt mal, der mit der Eule wäre vermutlich ein schöner, mhm. wo, wo man dann sieht, ah, da sind sie am Malen und so. ne? Ja, ja, ja. Und das, das wir zum Beispiel, also das wäre so ein möglicher Einspiel, Einstieg, dass du ziemlich am Anfang mal einfach ähm, die Eule zeigst, wie das geht. Vielleicht kann man noch etwas darüber sagen, für welche Settings es ist. so und so weiter. Dann kommen andere Sachen und dann die Leute, die vor Ort sind, können ja hin und her gehen. Aber dann zeigst du vielleicht was anderes. Zum Beispiel den, den, das Tablet, was man extern steuern kann. Hey, keine Ahnung was. Das ist war, das war so wie ein Parcours. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, warte mal, ich zeige euch mal, was wir gerade haben. Ah. Um. Das falsch. Da. Warum macht er das nicht? Also am Chromebook hätte ich jetzt auch keine Probleme. Nein. Um, lass hier nicht immer die Finger in die Wunden legen. Also, das, ist jetzt, das ist jetzt so eine Seite, die hat ja der Renato gerade gemacht. Das Ziel war, wir hatten ja, wir haben ja bei uns die AV-Services. Das sind die Audio-Video-Services, die, die kümmern sich um Beamer und Monitore und und Tonstudios und und, und, und Regieplätze und Schnittplätze und ganze Ko so Zeugs Das ist die mhm. eine Seite. Das ist die eine Seite von der Technik, die wir in der Schule haben. Und dann gibt es eben das IT-Zentrum, das sind wir. Wir kümmern uns eben um den ganzen computer -Kram. Und, ähm, und dann gibt es eben noch das E-Learning. Das sind so die drei Hauptakteure, die momentan bei dem Thema Videokonferenzen und, und, und äh, hybrider Unterricht und was alles jetzt für neue äh, Begriffe gibt, die jetzt dadurch die Gegend schwirren, ähm, die da mitmachen. Und wir haben jetzt zusammen in, in Federführung vom Renato diese Seite erstellt, wo wir unseren Dozierenden und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, schau hier, informier dich. Das gibt's alles. Und äh, unter anderem gibt es zum Beispiel eben solch die Seite hier. Das sind zum Beispiel die Sachen, die ich zeigen könnte. Ja, genau. Das wäre super. Also das ist jetzt, Sehr schön. Oh, das ist ganz alleine gemacht. Für mich. Hey, hoi, hallo. Hoi. Oh, oh ganz toll. wow. Ich bin aber schnell weg. Oh, zeig mal. Oh, das ist schön. Ja. Oh, ich also, das ist Nicht selbst gemalt. Das ist schon fertig ausgemalt so. Ja, ja, aber trotzdem toll von der toll, Farbkombination. Ne? Ja, klasse. Gilben Schweizer Kreuz übrigens. <lacht> so. also da gehst du zum Beispiel eben die Eule. Das ist das eine Ding. Das ist ja so ein Ding, du stellst du in die Mitte und hast 360-Grad-Bild mhm. und äh, fokussieren noch bis zu drei Sprecher, die in einzelnen Fenstern gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du, Stefan, kennst du das, glaube ich. Ja, klar. Mhm. Nee, das hatten wir ja sowieso im Smart-Setting. Da war ja ähm, viel, ähm, Filterraum. Das ist ja, ja. Birgit. Hey, Han äh, hallo, Andreas. Hallo, Andreas. Hi. Hallo, Leute. Ähm, und was wir noch haben, sind äh, die hier. Das sind äh, Poly Studios. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das, genau. sind, äh, das sind auch USB-Kameras, aber das sind wie Videokonferenzsysteme. Das heißt, äh, die haben auch äh, Speaker Tracking und haben Boxen angebaut und sechs Mikrofone oben dran, dass der die Richtung kennt, wo die Sprache herkommt. So Zeugs. Könnte ich auch Simon, besorgen. Kann, könnte man auf den Tisch stellen, so dass das äh, dann immer da ausgerichtet wird, das Mikrofon zu dem gerade, der gerade spricht. Richtig. Das okay. ist jetzt noch in der Nähe Toolbox installiert, da wo wir ja. hauptsächlich drin sind. Das wird aber jetzt ausgetauscht demnächst gegen ein anderes Modell. Das ist dann eine eigenständige Konferenzanlage. Mhm. Also komm, geh sie mal noch durch. Also ich mache mir da parallel eine Wunschliste, oder? Also eben die, die Eule fände ich jetzt einfach genial bei, bei Andreas, oder? Weil, weil der es einfach so zeigt, wie, wie, wie da im Raum gearbeitet wird und man hat ja. den ganzen Streifen und das ist doch ja. einfach ein wunderschönes Bild. Ja. Und diese Group, das ist einfach eine, eine große Kamera. Das ist so ein, ja, so ein Kamerasystem, wie man es eben sonst beim Elektrohandel kaufen kann. Auf äh, gehobenem Niveau, aber der hat keine der hat keine speziellen Features wie eben Face-Tracking oder sowas. Hat er nicht. Das ist einfach eine Kamera, die stellt sehen, hast ein super Bild fertig. Ja. Und das hier, das ist so, <lacht> so unsere Kronjuwelen, das ist so eine mobile Videokonferenzanlage auf Cisco-Basis, ähm, die du im ganzen Haus durch die Gegend schieben kannst und kannst äh, hochprofessionell Videokonferenzen machen. Genauso wie man das hier macht in, ähm, in wo ist es? Das ist gar nicht drin. Es gibt diesen 5F04, den da. Das ist so ein Videokonferenzraum. Wo du so eine große Anlage drin hast, mit Videokonferenztisch. Ja. Und die, die kleine Anlage, die, die hier, die macht das gleiche, aber ist mobil im Haus unterwegs. So etwas könnte man auch hinstellen. Das heißt, das ist 1, 2, 3, 4 Räume noch dazu. Toll, das ist super. Das ist ja, sehr, das attraktiv, das sehr attraktiv, sehr schön. Was haben wir noch? Also das andere Tablet, was wir auch mal eingesetzt haben, wo man extrem steuern kann. Wie heißt das? Kubi. Kubi, genau. Ich rate das ist das, das, Tablet ab. drauf ist und das dreht dann ja. so. Ne? Ja. Ich rate sehr davon ab. Warum? Das war meine erste Reaktion. Und Renato, lass die Finger davon. Ja, erstens wird es nicht mehr unterstützt. Ah okay. Also das konntest du, das konntest du in Zoom selber einbinden und konntest dann im Zoom die Kamerasteuerung übernehmen. Das ist ja der Witz. Ja, genau. ja. Ähm, kannst du nicht mehr? Und Warum? Ähm, ich, ich nehme an aus Sicherheitsgründen oder weil es zu aufwendig ist und mhm. Okay, danke. Und, äh, und aus, aus zweitens, ähm, also ich finde jetzt nicht, dass ich das groß bewährt hat. Also da ein paar Leute, haben es ausprobiert, aber niemand hat gesagt, das ist so cool, das müssen wir unbedingt haben. Also es ist, ein, es ist auch ein bisschen, ja. Also gut, ich habe es damals äh, ja von Wuppertal her ähm, ja. ähm, genutzt. Ja. Ähm, äh, Gibt es einen Roboter? Habt ihr, habt, das war mal das Thema, dass ihr einen, einen holt, der, der sich im, Ra äh, im Raum herum bewegt. Die ETA hat sowas. Wir haben das nicht. Aber Michael, das musst du dir doch wünschen. Das ist doch, der <lacht> läuft dann im ganzen Haus rum und fährt Lift und... Also das hier hat mich jetzt ein Jahr gekostet, ein Jahr nervenaufragende Arbeit <lacht> und dank Kein Corona Problem. haben wir es. Wenn das Corona nicht wäre, dann wären wir jetzt wahrscheinlich hier. <lacht> genau. <lacht> ah, wir brauchen dringend einen zweiten Lockdown. <lacht> ich auch, ja. ja. Um. Also nein, wir haben keinen Roboter, das ist momentan okay. äh, äh, ein nicht, nicht, nicht so ein prioritäres Thema. Wir sind erstmal dabei im Ausstatt, dass es überhaupt geht. Okay. Kann ich nicht mit Ihnen, tut mir leid. Also gut, du würdest sagen, das ist die Auswahl, die wir haben? Hätte ich gesagt. Ähm, kommt das in unsere Liste? Ja, das müssen wir eigentlich noch kopieren, den Link kurz in das äh, google Ja, den Link kannst du nicht kopieren, weil es ist bei uns im Internet, da kommt ihr nicht drauf. Ach so, okay, Ich kann den, alles in, klar. Ich kann den Inhalt aber kopieren zum Beispiel. Ach, aber, aber, aber was wir da zum Beispiel machen könnten, wäre doch, wenn wir zurückgehen ins Programm, vom, vom Samstag, dass wir sagen würden, wo, wo könnten solche Slots sein? Ich würde halt einfach sagen, deine Slots sollten möglichst früh kommen, damit die Leute das sehen. Gut, das, könnte doch, auch, ja. das könnte doch hier gleich äh, nach dem... Also wir fangen um 9 Uhr an, das alles einzurichten. Dann machst du kurz Vorstellung, Smart Setting. Dann mache ich den äh, Videoeinspieler, was die zwei Tage schon im, im Festival gelaufen ist, als Zusammenfassung. Und dann könnten wir doch das mit Michael machen und schieben äh, Andreas eins weiter, weil er ja sowieso auch mit der Eule in dem Raum dann arbeiten wird. Also ich würde sagen, ja, also für mich wäre das auch ein sehr schöner Einstieg, dass wir dann, ähm, also wie du es gerade gesagt hast, so in den Tag reinkommen, und dann beginnen wir mit dem ersten Tool. Können dann sagen, es kommen noch nächste Tools und dann wird diese Eule vorgestellt und dann geht ähm, äh, Andreas rein und, und nimmt da seine, seine Arbeit wieder auf, oder? Ähm, ja, wir müssen... Ja, also im Grunde ist ja so, dass ich also einen kontinuierlichen Strang habe, der läuft also über den Vormittag und äh, die äh, Slots sind dann in irgendeiner Form mit diesem kontinuierlichen real life äh, Arbeiten verbunden und da müsste man sich noch überlegen, wie und was man daraus machen kann. Also da ist äh, also von kurz, einfach Kurzeinblicken bis hin zu äh, Resümes oder dass man also zu dem Zeitpunkt bestimmte Theoreme äh, nochmal erklärt oder irgendwie sowas. Also da gibt es eben äh, viele Möglichkeiten. Das ist aber noch äh, unreif, weil ich ja bisher auch noch nicht wusste, was. Was kann man überhaupt machen? Nicht? Also das war, ich hatte mich schon gesehen mit Tablet und Handy und dann am Arbeiten. Und das äh, wird sicherlich spannend, das dann noch äh, auszubaldowern Ja, super, äh, Stefan, dass du das ja schon einträgst. Ist also, äh, also Michael, musst du sagen, Also, ist das für dich okay? Ja, sicher. 10.20 10 Uhr, Michael Koch zeigt äh, so... Einige Leute gehen vielleicht mit in den Raum, andere bleiben. Also wir, wir haben ja dann, also diese Eule kommt ja dann auch in den Stream und bleibt im Stream, oder? Das verstehe ich richtig. Naja, das Ding ist ja, ihr habt ähm, bei jedem Gerät, das wir da haben, brauchst du ja einen Computer, der die Videokonferenz macht. Richtig. Und die Geräte sind ja nur eine Ergänzung und Erweiterung dazu. Aber Andreas, ist im Raum, oder? Verstehst ja, du? Ich, äh, ich arbeite dort mit den Menschen, die äh, da sich äh, gemeldet haben und mitmachen wollen. Mhm. Ja, und Brüssel. Eben... Computer mit? Oh, das ist aber nicht. kann dann nein, nein. die Rolle nicht am, am, am Computer sein von Andreas? Doch, natürlich. Ja, ich habe aber kein, ich habe nur ein Tablet, und ich habe ein äh, Handy, mehr habe ich nicht, Aha. zu bieten. Ähm, Andreas, dann kann und kannst deswegen, du meinen Laptop weil ich haben. Also hier Okay, also irgendwie, was brauche ich dann? Du kannst meinen Müsste. Laptop haben, also das ist schon, also der ist zwar nicht, der ist, aber der funktioniert in der ZHDK, weil ich das Smart Setting mhm. mit dem schon gemacht habe. Den kann ah, okay. ich dir geben. Also ja, das die, ist die Gastzugänge nicht. fürs WLAN hätten wir ja sowieso. Ja, Und den, also der, kann der ja funktioniert ja. hier. jeder machen. Ah ja, genau, das müssten wir dann auch äh, hier irgendwo eintragen, gell? Und in Sachen Kameraführung äh, oder wohin äh, es geht die Aufmerksamkeit? Es ist ja nicht so wie bei einem Gespräch hier jetzt, dass also das auf die Gesichter geht, sondern also wichtig wäre es, dass es auf den Tisch geht, wo äh, also oh. einzelne Sachen gezeichnet werden, wo äh, die Dinge umgruppiert werden. Anders wäre es total reizlos, weil man überhaupt nicht sieht, was passiert. Ja, also bei der, man muss man realistisch sehen, die Eule ist Dafür da, um Gespräche zu übertragen. Das ist die Grundidee von dem Ding. Mhm. Das heißt, was passiert, wenn wir vier jetzt um den Tisch rum sitzen würden und das Ding wäre in der Mitte oder leicht vorne am Tisch, dann wenn, wenn wir jetzt jeweils abwechselnd reden, fokussiert er immer auf die eine Person. Wenn ein zweiter dazukommt, kurz danach redet, sind zwei Personen im Bild. Und wenn jetzt ein dritter anfängt zu reden, sind dann drei Leute, dann kachelt er so den Bildschirm. Mhm. Und wenn einer oder also jetzt nur 63 Grad äh, Optik in Interfakt. Das ist oben, oben nochmal aufgefaltet in 2D. Das ah, okay. heißt, du hast immer mindestens zwei Bilder. Einmal oben das Quer, dass du den ganzen mhm. Raum siehst und unten ist immer die sprechende Person mhm. oder die ja, Person, okay. die gerade am Gespräch sich ja. beteiligen und die werden wenn eine Weile jemand nicht mehr spricht, dann wird er damit wieder ausgeblendet, mhm. und die anderen haben mehr Platz. Ja? Also okay. die beste existierende Aufnahme von äh, einer Patternarbeit ist also direkt von oben, man sieht nur die Hände und den Tisch und äh, dann im Ende umgruppier arbeiten ein wenig und äh, in, in, so, in die Richtung müsste man jetzt auch äh, denken, zusätzlich zu dem, was okay. man deswegen auch gesprochen Also gut, dann ist es eigentlich klar, ähm, wir können nicht mit der Eule beginnen. Wir, wir müssten mit einem, mit einem Videokonferenzsystem anfangen, oder? Ja, das wäre dann, äh, wenn ich es nochmal da... Wenn du sagst, von oben, Andreas, das wäre ja dann so, die, so eine Kamera da, so ein Ding, das kann man mhm. ja aufhängen oder irgendwo einen Ständer machen oder so. Ja, also genau, also das war so, da hatten wir also durch Zufall eine Beleuchterschiene oben an der Decke und äh, konnten dann senkrecht runtergehen und die hatte, äh, das war also so eine äh, Videokamera, äh, konnte man den Tisch relativ vollständig äh, abbilden. Mhm. Und äh, das war sogar ganz schön, weil es also fast genau die Ränder getroffen hat, sodass man die Hände der Leute sah, man hörte sie reden. Und sie selber waren also äh, nicht äh, direkt im Bild, nicht außer nachher, als es dann also um größere Aktionen ging. Aber auch das war dann ganz schön. Und äh, wenn man so einen Zustand herrichten könnte, wäre das natürlich ideal. Du kannst das Ding Wenn man dann zu, zusätzlich dann auch noch die Gesichter äh, über, meinetwegen, so eine Eule mit hineinkriechte, das wäre natürlich auch in Ordnung, aber das, das Hauptding passiert auf dem Tisch. Ich meine, du kannst so ein Ding ja auf den Dreifuß stellen und den dann schräg halten, dass er den Tisch aufzeigt. Ja, ja ihr habt vielleicht äh, entsprechende Stative oder so, ja, so kann äh, die ja. kann man nehmen dann ähm. genau natürlich. In dem, da gab es doch im ähm, Smart-Setting auch so, eine, so ein Stativ, also sah aus wie eine Lampe, wo eine kleine Kamera war, wo man drunter arbeiten konnte. Ja, das ist eine Dokumentelampe. Ein ah, okay, okay. Also ja, ja. mit Kamera auch. So, ja, das ist eigentlich nur eine Fläche, die so groß abdeckt, ah, okay. wie der Vierblatt, ein bisschen mehr vielleicht. Das mhm. Ja, aber auch ja. vielleicht das kann man das nutzen, um Einzelpattern, äh, in, in Genauigkeit äh, zu transportieren oder so, das könnte man das vielleicht auch überlegen. Also, noch genau. fragen, ob das mir geben kann. Oh, das wäre nett. Also gut, aber jetzt haben wir ähm, da, also dort brauchst du aber auch einen Computer, oder? Also für das Ella. Ja. Für das Ella, ja. Und Was Ella das als Computer? Muss es ein Computer sein oder kann es auch ein Tablet sein? Also muss einfach einen USB-Anschluss haben. Oh, okay, Tablet hat das Ich weiß nicht, ob das mit dem Tablet funktioniert. Theoretisch ja. Also ich habe keinen, ich habe ein Android und da habe ich schon verschieden, wenn ich gescheitert das mit Windows oder was auch immer zu mhm. verbinden und mhm. äh, das hat nie geklappt. Mhm. Also ja, also ich weiß nicht, ob meine Frau ihren äh, Opfern würde für die Zeit, das müsste ich sie fragen oder so, aber. Also ideal wäre das schon, weil ich finde, ähm, äh, Birgit, ich meine, du solltest ja auch arbeiten können und ohne Computer bist du eigentlich den ganzen Tag, also das macht nicht irgendwie Sinn, oder? Nein, das stimmt schon. Und äh, ich habe dann gedacht, dass ich das mit dem Handy machen könnte. Ja, klar. Ja, natürlich. Also, <lacht> ich habe einfach nur gedacht, bin ich halt mit, weil normalerweise, also ab Zoom geht das ja auch, das läuft ja auch. Und das ist ja so ein iPhone X und damit funktioniert das eigentlich. Mach ich jetzt gerade so, ja. Ich habe dann gedacht, das könnte ich doch einfach, ich nehme dann das iPhone und äh, gebe Andreas meinen Laptop. Aber was sich herauskristallisiert, ist ja das, dass die Leute, die daran teilnehmen, auch ihr Device, also ihr Gerät mitbringen müssen, ansonsten, ansonsten funktioniert das kaum. Ja. Das wäre natürlich auch gut, wenn da, genau, das könnte man Das muss man sagen. einfach so klar transportieren, also dass jeder sein Device mitbringt, weil sonst, oder sein ähm, Gerät oder Laptop, Computer, dass er Rechner, was auch immer, dass er das mitbringt, sonst kann er gar nicht daran teilnehmen. Mhm. Das wäre natürlich interessant, wenn alle noch so zwischendurch dann eben so kleine Kurzberichte äh, übers das äh, Handy meinetwegen absetzen oder so. Hm. Das, wäre, das wäre natürlich auch witzig weil dann sozusagen so eine Verästelung ins Internet entsteht, die vielfältiger ist als so eine ein Also lass uns das machen, was Michael jetzt betrifft, damit er wieder befreit ist. Genau. Okay. Ja, erst mal vielen Dank, dass du da bist. Also, ja, ich finde es super, oder? Also ja. auf jeden Fall, wir beginnen am Morgen, ich denke, wir drei, sage ich jetzt mal, Birgit, Michael und ich. Also Michael als Gastgeber vom Raum, Birgit als als die, die Frau, die, die die Bezüge zu den zwei Tagen davor macht äh, und äh, irgendwie so, oder? Mhm. Ja, da machen wir einen schönen Einstieg, genau. Genau. Michael, ist dir jetzt klar, also der, der, der erste Raum, äh, das ist vermutlich eben ein, ein zweiter. Also wir treffen uns zuerst in der Mirbox, oder was? In der Toolbox ja. Toolbox, ja. da dürfen aber nur acht Leute hinein, ne? das ja. Sicherheitskonzept. Ja. Nee, Hygienekonzept, Entschuldigung, nicht Sicherheit. Aber die kann, dann so eine nicht Situation, kann dann so eine Situation entstehen, dass ich also zwischen verschiedenen Räumen pendel, wenn da meinetwegen ja, also ja, 16 ja. Leute kommen oder so? Okay. Ja, ja, okay. Ja. Okay. Mhm. Also ja, das heißt, wenn wir am Einrichten sind, laufen eigentlich die anderen Räume schon. Und dort sollten, also die sollten eigentlich im Stream schon mit drin sein, oder? Ja. Aber wir können die technische Ausrüstung nicht auf drei Räume tun. Man kann mich auf drei Räume tun, eigentlich gleichzeitig. Aber die technische Ausrüstung, das heißt Kamera übergeben, Tisch und so, ist vielleicht. Nee, die Frage ist natürlich, äh, wie ihr das gerne hättet. Also wollt ihr das wirklich vor Ort schon fertig eingerichtet in den diversen Situationen haben oder macht es nicht mehr Sinn, dass man sagt? Ähm, man trifft sich in einem Raum und dort werden die verschiedenen Sachen einfach mal vorgestellt. Und dann installiert man oder nimmt sie erst in Betrieb. Weil wenn du, wenn du die, die Einzelnen jeweils live vor Ort haben willst, brauchst du auch für jeden Einsatz, brauchst du auch ein eigenständigen, eigenständiges Meeting. Ja, eben. Also nicht alles, du nicht vier Sachen in, in eins, also das kann man schon, aber da wechselst du einfach nur die Kameraansicht hin und her. Also beziehungsweise man bräuchte eigentlich wie für jeden Raum, den wir bespielen, einen, einen Raumpart in oder Raumparte oder was? Ja, Ja. Genau. ja. Und auch der, der müsste dann auch irgendwie Host sein im, äh, in Zoom. Ne? Der müsste Host sein, genau. Mhm. Ja, weil ähm, sonst funktioniert das nicht, sonst bricht das nach 40 Minuten ab, weil äh, mit so einem Basic-Account bei Zoom kannst du nur 40 Minuten ähm, Meeting abhalten, streamen oder was auch immer. Seid ihr noch kaufst, einen für 15 Franken, Euro. Oh Gott, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich ganz dumm fragen. Also, ähm, Birgit und Filterraum, ihr bietet doch diesen, den, den Grundstream, sage ich jetzt mal. Ähm, bietet ihr doch an, oder nicht? Ja, Zeit. Ja. Zeit ähm, ich wundere wenn ich mich umdrehe, meine Tochter, die ist im Hintergrund am Wirken. Kein Problem. Da ja, wozu mal umdrehen? Also, verstehe ich das ja. richtig? Ja, wir, ja, also ähm, Filterraum hat so einen Pro-Account, heißt das, glaube ich, aber nur auch einen Pro-Account. Es gibt ja noch mehr gestaffelte, keine Ahnung. Ich habe nur einen Basic und ich bin jetzt mit äh, Filterraums-Account, mache ich jetzt dieses Meeting. Also, wir hm. machen das zusammen, wir haben aber nur einen Pro-Account. Aber noch einmal, also, äh, ich brauche doch nur einen. Äh Pro Account, der macht den Stream und ich bin, ich, ich wähle mich doch einfach ein in diesen Stream. Verstehe ich das? Ja, Frage? schon, ab, ja ja, schon ja. aber wenn du, wenn du die Sachen gleichzeitig zeigen willst, die, die ja. Geräte in Aktion, hast du vier verschiedene Meetings. Hm. Und du kannst als Host nicht in vier Meetings gleichzeitig sein, es geht nicht. Aber es, äh, ist es denn nicht so, dass, dass ich habe ja nur drei Slots? Das heißt, während wir da zeichnen, gruppieren, was auch immer machen, läuft doch währenddessen ständig also ein Kurzbericht nach dem anderen und ich tauche da ja nur alle vielleicht, jede Stunde einmal auf oder so. ne? Ja, vielleicht können wir das einfach für die, für, die, für die Verständigung oder so vielleicht vom physischen Raum sprechen. Man braucht einen physischen Raum, einen... Ein Gerät dafür und einen Host für diesen Raum. Und wenn man vier Räume hat, brauchen wir vier Hosts, vier Computer überhaupt nicht? vier Zoom-Zugänge. Sonst funktioniert es anscheinend nicht. Warum nicht denn nicht? Alles also noch, noch ich einmal. Also kann also ich kann, alles ich kann ja anscheinend nicht alles gleichzeitig verlinken. Oder wir konzentrieren uns auf einen und die anderen sind dann nicht. Aber langsam, Leute. Ich kann, doch jetzt, äh, ich kann doch jetzt mit meinem Handy mich noch dazu nehmen und dann äh, bin ich doch in diesem Stream. Das ist doch kein Ein Meeting, ja. Eben? Ja, Wir eben. wollen ja nur ein Meeting haben. Ja nicht, ja. Es läuft doch nur ein, durch den Tag läuft nur ein Paul watzlawick Festival Stream. Und in diesem Stream sind unterschiedlichste Leute. Und unterschiedlichste Systeme, eine Eule hockt da, ein, ein, eine Ella hockt da, ähm, äh, physische Menschen hocken da, eine Webcam kann da sitzen, nicht? Doch, aber da brauchst du deine entsprechenden Geräte dafür. Ja, eben ja. Aber die haben wir doch jetzt aufgezählt. Also im Moment sehe ich ja vor allem einfach diese zwei, oder? Diese eule und das Wenn Konst die alle im gleichen Meeting drin sein sollen, dann ja. Ich dachte, du hast verschiedene Veranstaltungen, wo pro Kamera nein. eine Veranstaltung Aha, ach so. Nein, Nein, nein, nein. Wir haben einen Stream und, und dann haben wir wie ein Programm, wo wir da nachschauen können. Um 10.20 Uhr kommt, wird dein Bildschirm groß, also du übernimmst dann, sage ich jetzt mal. Und dann bist du halt vielleicht in den anderen Raum gewechselt und erklärst. Doch, Meeting. Okay, ja, das geht. Aber man, geht das, man kann das ja mit diesen Session auch in Zoom machen, dass man wie in einen anderen Raum geht und man könnte dann dieses das Gerät damit koppeln. Im Prinzip könnte man. Ja, das gut, dann, aber das macht ja irgendwie wie keinen Sinn mehr. Dann müssen wir da kein Programm auflesen. Also ich, ich finde eigentlich, dass. Das, Ideal, das Interessante an diesem 10 minuten stag also am Tag davor haben wir da dieses 30-Minuten-Stackato, oder? Also alle 30 Minuten ein neuer Dienst. Und am Samstag machen wir alle 10 Minuten etwas Neues. Das heißt natürlich, wenn ich mit, lieber mit Peschka am Malen bin und mich gar nicht interessiert, was jetzt gerade, äh, weiß der Geier, wer erzählt, äh, dann kann ich ja das machen. Aber da läuft halt nebendran der Stream. Mhm. Okay, jetzt. Wenn du ein, ein Meeting machst und alle sind gleichzeitig drin, ja. Ja, das Problem sehe ich im Moment eigentlich nur noch, wir brauchen, wenn wir die Eule in Betrieb haben wollen, jemand, welcher mit der Eule unterwegs ist. Tag. Und wir ja. brauchen, wenn wir die Deckenkamera haben, jemand, welcher permanent bei der Deckenkamera ist von Andreas. Und wenn wir noch etwas haben, brauchen wir dort wieder, eben. Ich sag, dem habe ich Pate gesagt, jemand, der bei diesem Konferenzsystem ist, oder? Ja. Wäre toll. Ja, und das andere ist, wenn du wenn du zum Beispiel die, die, das ein Gerät zeigen willst und du bist aber im, im Meeting drin mit dem Gerät selber, kannst du das Gerät selbst ja nicht zeigen. Du kannst ja nur das zeigen, was das Gerät liefert. Ah, ah, jetzt verstehe ich, ja, genau. Also dann wäre es gut, ich, ich wäre dort mit dem, mit dem Handy. Wäre zum Beispiel die Frage, dass man sagt, hey, wir machen erst eine Einstiegssession, wo man sagt, übrigens, wir haben das, das, das und das stellen wir vor. Mhm. Und dann machst du wie eine kurze Unterbrechung, du gehst in die Räume mit den Geräten, schließt sie an und die wählen sich dann in das Meeting ein. Oder also sie lanzen schon. Die kommen eins, zwei, drei, vier Geräte mit rein, ja. die man sie optisch gesehen hat. So sehen die aus. Ne? Und die andere Variante ist, man macht das schon vorher, ist ja. schon drin und zeigt es einfach so, wie ich jetzt da hier auf der Seite habe zum Beispiel, dass man sagt, zeigst ein, ein paar Bilder und erklärst das. Ja gut, oder oder eben, ich gehe dann, also die, die alles läuft schon. Und wenn der Michael kommt, dann äh, zum Beispiel kann ich dich begleiten mit, mit der Handykamera. Zum Beispiel, ja. Oder? Und, ja. Dann, und dann gehen wir miteinander die Räume ab, oder? Also so, oh, ah ja. und da ist jetzt das und dann winken wir in die Kamera, dann sieht man, aha, ja, jetzt sind wir bei dem. Das kann, genau, das ist auch eine Variante. Dann das gehen ist. wir in den anderen Raum und winken aus dieser Kamera. Ja. Also so bekommen die, die telepräsent teilnehmen, auch einen physischen Eindruck vielleicht noch einmal von den Räumlichkeiten. Ja, das stimmt. Ja, da so könnte man das machen. Genau. Dass man wie eine bewegliche Kamera hat und dann in die Räume geht. Mhm. Also ich würde das, also, also ja. mir würde das einleuchten. Um 9 Uhr beginnen wir zu einrichten. Wir haben ja keinen Stress, aber wir, wir, wir fahren also die, die Systeme hoch nehmen die in den Stream rein, schauen, wer Pate ist und in diesem Raum und bei diesem Gerät hat bleibt. aufgrund, eben damit es überhaupt. Braucht Ella auch einen Computer oder sind das eigene System? Was ist Ella? Ella ist nur bei uns eine Plattform, wo du sehen kannst, was ah, sie machen. Das andere, das Konferenzsystem. Du hast kein Konferenzsystem mit Computer. Was da meinst du? Ja, das große. Ja, Das ist ohne Computer, das ist eine eigenständige Anlage. Die wählt sich dann ins Meeting ein. Ah, die kann alles selber. Die macht alles selber, ja genau. Oi, Alois, jetzt ist Alois auch Huber noch da. Ich habe ah. einen schlechten Ton. Also gut, aber das wäre ja, aber mit L, mit diesem L allerdings, wie sagen wir jetzt dem? Eule. Das, also, nein, das, das, Cisco das, das ist eine Eule, das ist eine Poly Studio, das ist eine Logitech Group und das ist eine, das ist eine ähm, The Room Kit, <lacht> heißt der. Das Room-Kit wäre aber natürlich, mit dem Room-Kit kannst, kannst du nicht das machen für Andreas. Ja, es ist, also das hier oben, sorry. Das hier oben. Ja. Ist ich, auch größer geworden jetzt. Nein. Nicht, ah, sorry. Also das hier oben, das ist, das ist das das ist die Kamera mit den Lautsprechern. Hm. Das ist einfach nur ein Bildschirm. Das hier unten ist ein Bedien-Display, mit dem wählst du dich eben in die Konferenz ein und das ist es eigentlich schon. Und das steht da. Und die Idee ist, dass das eigentlich eine Gesprächsrunde ist. Jetzt uh -huh. Wir wären alle fünf im gleichen Raum, dass der dann den ganzen Raum zeigt. Und sobald jemand anfängt zu sprechen, fokussiert er auf die Person. Wenn er aufhört zu sprechen, geht er wieder raus. Wenn wir also, das ist, das ist nicht dafür. Ja, also, da würde ich, für ja. das von Andreas, würde ich das hier nehmen. Weil das also, Andreas. So Schrauben und so schräg am Tisch machen. Ja. Andreas, du musst einen Computer mitbringen. Mhm. Ja, das ist ja, schon sehr ich wichtig. Ja, gut, ich werde das versuchen. Ja, ah, ich denke, ich kriege meine Frau rum. <lacht> super. Aber da muss ich auch noch lernen, mit deren Computer umzugehen. Das, äh, die hat äh, dieses Windows 10 mit Kacheln. Das bin ah, ich ja, gut. Also gut, Michael, was Also die Michael, dieses, dieses Dings da unten, der, der, der große Kasten, der würde ohne Computer laufen, der ist selbstständig, der ja. kriegt sich selber. Also dann haben wir doch einen Raum, wo der läuft. Ja brauchen wir nichts, der kann einfach, der, der läuft in den Raum, wenn jemand da ist, macht er halt was und sonst läuft das Zeugs einfach, das gilt einfach in den Raum. Ja. Dann haben wir die Eule, da brauchen wir irgendjemand, der die Eule mit sich herumträgt oder in diesem Raum ist, also ich ja, glaub, eigentlich brauchst du nur einen Computer, der angeschlossen ist und, und wo die Konferenz läuft. Ich mache die Eule, ich mache mach Party eule auch. Also Eule, Note... Dir geht dazu, ich bin ja sowieso da. Ich mache Pate für Eule und äh, gucke mhm. dann, was damit passiert. Also wenn es dann nur der eine Raum ist, dann kann man auch sogar beide haben. Dass man also einerseits die Leute sieht, wie sie sich äh, unterhalten. Das ist ja so eine Art Spinnstubenatmosphäre, nenne ich das. Äh, und äh, sonst kann man sie auch genau umher tra tragen. Und ich finde auch, dass, sie, äh, dass es toll wäre, wenn die einzelnen Leute mit ihren Handys auch äh, mit reinkommen. Ja. und spontan Aufnahmen ja. machen. Ja klar, also das wird ja passieren. Also ja. die werden ja. Also machen wir, haben wir jetzt drei Geräte bei dir, Michael? Siehst du das auch ja. so? Vier. Vier. Die Eule, okay. die Studio und die Group. Das sind alles USB. Super. Die Kameras und die, die Room Kit. Also gut, sehr gut. Genau, und dann müssen wir nur noch besprechen, in welchen, also wir brauchen wahrscheinlich drei Räume dazu und einen Raum, dann nehmen wir das Nier, diese Near Toolbox. Nee, eigentlich brauchen wir vier Räume. Eins, zwei, und vier und die Nier Toolbox. Ah, die hat, die hat schon was installiert, die Near Toolbox. Die Near Toolbox ist schon ein okay. Videokonferenzsystem okay, installiert. alles dann. klar. Gut, dann ist es... Also, und wie viele Computer brauchst du jetzt noch? Drei. Drei. Eine haben wir schon, weil die Eule die Birgit macht. Dann brauchen wir noch zwei. Hä? Ist das so? Ja, das was ist denn mit dem Alois, der dazu gekommen ist? Der hat doch bestimmt auch einen Computer. Laptop oder so. Oder der Manfred. Ich weiß ja, auch also gar gut, nicht, ob der das Manfred noch ist. Das ist das. gerade noch mal aus, irgendwie. Das müssen Klär. wir dann noch mal unter uns klären. Das, ist ja aber ja, aber das kriegen wir hin. Also Wir brauchen drei Computer, die wir, die wir mitbringen, wo, wo Michael das Zeugs anhängen kann. Genau. Okay, also gut, das kriegen wir hin. Also, äh, wie viele Slots willst du, Michael? Wie viele, ich jetzt... wie, wie viele, wie viele darf ich denn? Zehn! Oh, <lacht> <ich 10? lacht> ja, nein, nein, er macht doch zehn Minuten pro Gerät, das ist doch super. Also gut. Äh, dann, dann trage ich dich einfach äh, so, und, und du kannst ja dann vielleicht selber noch, noch ähm, eintragen. Ich hau dich jetzt mal einfach irgendwo rein. Ja, super. Ich meine, wenn, wenn wir sagen, 10.20 Uhr geht es los mit der mit der Vorstellung von, von, den, von den Geräten. Ja. ja. Wenn, wenn du sagst, also ist die Frage jetzt 10 Minuten pro Gerät ist ein Slot oder ich habe 10 Minuten für alle vier? Nein, also... 10 Minuten für ein Gerät. Ja. Schau mal, Michael, wenn du jetzt das Dokument anschaust, ich habe ich hab jetzt einfach deinen Namen reingeschrieben. Ja, klar. Mhm. Und du hast vier Slots. Und ich meine, du du bist ja im Thema, äh, weiß der Geier was, das, das sind ja nicht zusätzliche ja. Na, na, na. Und dann siehst du ja, also angenommen, es kommen jetzt sehr viele Studierende, dann machst du halt vielleicht äh, dann etwas zu, wie, wie können wir untereinander was machen und so etwas. Wenn du ja. merkst, oh, da sind viele Dozenten da, die Hanana, dann wird es vielleicht was, also ja, ja, klar. irgendwie so. Nein, nein. oder? Guck mal, wenn du sagst, pro Gerät 10 Minuten, bist du bei, bist du bei 11 Uhr am Ende. Ja, ich, schau, siehst du das Dokument? Ich habe dich verteilt ja. über den Tag hinweg. Muss ich einen Refresh machen? Ne? Aha, da. Ach so, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Ja, klar. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, bei, bei den ersten zehn Minuten, 10.20 Uhr bis 10.30 Uhr, mhm. würde ich mir jetzt sehr gut vorstellen, ich gehe mit dir mit meinem Handy durch und du zeigst uns die Räume, wo sind wir denn jetzt hier, aha, ZHDK und mhm. also diese, diese Gastgebergeschichte. Ja. So. Und dann gehen wir rüber, wir enden dann dort im Raum, wo der äh, Andreas sich eingerichtet hat. Dann zeigen wir da die Deckenkamera und was er jetzt da macht. Und dann äh, ist 10.30 Uhr und dann macht Andreas seinen Input. Ähm, ja. wie er, so, und dann läuft das und läuft das und läuft das. Und ich habe es jetzt hier mal eingetragen, 11.20 Uhr. Ja. Sind wir bei der, äh, bei der Birgit äh, und, äh, und wir schauen ihr zu, was sie jetzt für Erfahrung gemacht hat mit der ja. Eule. Ja. Und du kannst vielleicht sagen, wann bewährt sich die, wann, wann würdest du die nicht machen? Oder keine ja. Ahnung was. Verstehe. Alles ja, gut. Und dann machst du 12.40 Uhr. Äh, äh, die Polystudio. Polystudio. Post brauchen wir dort, gell? Wieso? Oder do, do sind dort wir alle sind in der gleichen Konferenz drin? Wir sind ja jetzt alle... Äh, ja, Entschuldigung, aber ein Pate vor Ort, der den Computer... Ha. Ja, vielleicht äh, Computer-Fragezeichen oder Computer. ja, wenn du das, das einstellst und stehen lässt, dann läuft es. Ah, der braucht keiner? Ja, ja, der, der braucht ja, Computer, Computer. Computer schon, ja. Die... Die, die, der, ähm, die Group, also die Tischdoku, die Eule und die Studio, die brauchen jeweils einen Computer. Der Computer macht die Konferenz. Gut. Und um also. 13.20 Uhr, die, wäre ähm, die, das äh, äh, dann die äh, Room Kit. Das ist dann die eigenständige Anlage, die braucht keinen. Und wo haben wir jetzt... Wo ist jetzt der dritte Rechner? Wir haben doch gesagt, wir brauchen drei Rechner. Da oben, Tischdoku. Tischdoku, da kommt die der André. Eule. Die Eule macht die Birgit. Polystudio brauchen wir wen? RoomKit braucht keine. Nur der RoomKit ist das Einzige, was keinen braucht und die Toolbox selber auch nicht. Also eben, aber dann haben, brauchen wir nur noch einen, einen Computer fürs Polystudio. Ja. Nicht mehr drei. Wenn Andreas einen hat, ja. Nein, äh, du hast jetzt sagen. einen, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ähm, Kusimüsi, äh, weil am A Ach, nee doch nicht. Ach ja, wir haben ja. Ja, am Anfang ist ja, ja Nier Toolbox, da brauchen wir ja nichts. Alles klar, alles klar. Und die Handys kommen mal ja, autonom rein, oder? So. Die, die Tischdoku, die steht doch nicht ähm, im, im Nier Tool, die steht auch im Extra Raum. Und wir sind doch am Anfang, treffen wir uns doch in dem äh, um 10 Uhr in dem Nier Toolbox Raum. Mhm. Mhm. Nur, hallo. Bist du noch? Ja. Gut dass der ja Stefan. Hallo. Dann hallo. Hallo. Wie heißt du? Sana. Ah Sana. Hallo. <lacht> da. Aha. Also gut. Also ich ich würde sagen wir haben's oder nicht? Ich denke schon, ne? Ja. Danke, wann, ja. wann wirfst du uns raus? Also wir kommen um 9 Uhr bei dir an und suchen dich und finden dich dann irgendwo. Ja, wir haben uns im Eingangsfoyer und dann, dann gehen wir da hoch, installieren das Zeugs. Muss man da noch irgendetwas ausschildern, dass, dass wenn Leute kommen, dass die das finden? Ja, es ist, du kommst, im, im, du kommst in der Haupthalle rein und dann musst du einen Stock nach oben gehen. Genau. Muss man, also kann man das ausschildern? Wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Aber das können wir auch um 9 Uhr machen, oder ja, nicht? Ja. Also gut. Ich habe noch eine kurze Frage. Das ist ja wirklich so, dass wir eigentlich noch vier extra mit ähm, in dem Dock hier. Ähm, ähm, Stefan, kannst du einmal bitte einmal ein bisschen hoch scrollen? Das ist nicht mein Ding. Das ist der Michael, glaube ich. Nicht. Okay. Oh, ja, ja. stopp, stopp, stop, stop. Da Bei der Einführung. Das ist ein anderer Raum. Ich glaube, wir müssen immer die Räume noch dazu schreiben. Eigentlich nur einmal. Eigentlich eben auch nicht, weil das Dom du kannst ja irgendwo, du kannst ja telepräsent sein. Nein, für, die, für unsere Organisation, wenn ich. Ja, gut, für unsere Organisation. Aber noch einmal, also wir kommen um 9 Uhr an, wir gehen einen Stock hoch, wir finden den Michael. Dann äh, zeigen die vier Räume und, den, und, die, die, die und wir Zufall, schieben wir den Raum und aus Räume. und und danach läuft das Teil. Also pass auf, der, der, das, wo wir den Hauptveranstaltung machen, das, diese Near Toolbox, ist der Raum 4T48. Und, ähm, und 4T48. Das, das im, Im Raum selber sind eigentlich nur acht Personen gestattet. Und äh, was man aber machen kann, ist, ähm, der, hat, der hat, das ist natürlich noch ganz cool, also wenn es mehr als acht Leute sind, hast du eine große Glasscheibe, wo du in den Raum reinschauen kannst, man kann auch draußen im Gang stehen. Ja. Und zuschauen, genau. Also das geht. Man lässt sich die Tür auf und dann hört man das auch an. Ja, super. Also und, und abgesehen davon... da und dann gesehen, hätte ich, gucke ich halt, dass wir dann irgendwie dann da in der Nähe vier Räume haben, die vielleicht am besten Fall noch nebeneinander sind. Weißt du, ja klar, ist, ist aber, aber es ist ja klar, dass Andreas im anderen Raum äh, bereits am Arbeiten ist. Also der Andreas ja. kann auch dort hinten bleiben und wir machen dann die Einführung. Also, also wir haben wirklich dieses ganze dieses ganze Spektrum, oder? Ja, genau. Also, also, also habe ich das richtig geschrieben? 4T48? Jawohl, genau. Also gut. Also ja, ich finde das super. Wann schmeißt du uns am Abend raus? 17 Uhr, hattest du gesagt. Nein, ja, nicht. Ich wollte jetzt nicht ja, ins Portfait. Warte, fahren. Ja, Michael, wann, wann, wann, wann schmeißt du uns raus? Ja, wie lange habt ihr? Da steht bis zwei. Das ist, das ist realistisch. Also das ist ganz sicher realistisch. Ähm, wir, ich glaube, dieser Tag entwickelt sich einfach erst. Also das kann, also 17 Uhr kann es natürlich auch werden. Also, aber die Frage ist, wie, wie, also ich meine, ohne dich läuft es nicht, ne? <lacht> das sehe ich auch so. Da ja, wo ähm, hast du dein Limit? Also raus, raus könnt ihr immer. Ja gut, aber... Äh, aber <lacht> Nein, aber mit diesen Anlagen und so, das finde ich nicht okay. Ich, bin der, ich finde, du solltest der Letzte sein, der da rausgeht. Ja. Und deshalb die Frage an dich, äh, wann... Wenn ich es bis drei du hinkriegt, wäre ich froh. Bis, bis 15 Uhr. Ja. Haben wir um 15 Uhr ähm, abgeschlossen, abgeräumt? Oder? Nein, ich brauche nicht viel. Ich packe das Zeug dann zusammen, stelle es in mein Büro und das mache ich am Montag. Gut, okay. Also Ende 15 Uhr. Ich habe noch eine Frage, da ich ja also vorwiegend mit den Live-Leuten zu tun habe, den physischen, ähm, da habe ich ja Aufsichtspflichten. Nicht? Also wie, wie ist das bei daneben Benehmen? an wen wende ich mich, wenn ich irgendwen nicht äh, zur Vernunft bringe, was ich ja, ich vermute, das ist ja nicht, aber es ist nur einfach so zum Fragen, ähm, was weiß ich, wenn jemand also im Schaffensrausch anfängt, an die Wände zu gehen oder so, keine Ahnung weil ich weiß überhaupt nicht, was, was und wen ich erwarten kann. Also ich bin im Augenblick sozusagen auf so einen Freiflug eingestellt, was ja auch reizvoll ist. Aber wie, wie sieht das aus? Wir haben natürlich einen Hausdienst. Die Nummern sind in den Räumen. Okay. Äh, Wenn es hart harter hart kommt, kann man natürlich anrufen, ja klar. Und eine andere Frage wäre auch noch: Also, wenn wir dann oben die Räume abschließen um 15 Uhr, die ZHDK bleibt ja aber offen. Also, wir könnten auch unten in der Lobby, ähm, in diesen, also dort, wir könnten dann einfach runtergehen. Und ja, ihr könnt ins Foyer unten, ja, das ist recht groß. Da kann man aber für dich, Andreas, ist es wichtig: Um, um 15 Uhr ähm, wird geschlossen. Mhm. Ja. Was nicht heißt, eben, dass wir, dass wir woanders auch weitermalen können, aber 15 Uhr ist ja. Schluss. Das, äh, in, zu Ende gemalt wird man dann ja haben. Also es gibt drei Arbeitsschritte. Der erste Teil ist eben dieses einzelne äh, Aus-, Ausmalen oder Auszeichnen der Pattern. Und äh, dann geht es schon los mit den Kombinations- und Rekombinationsversuchen. Äh, also im ersten Schritt eigentlich mit dem eigenen in kleinen Umgebungen und dann eben das Auswuchern zu einer ganz großen Umgebung. Und das sind drei, drei Schritte, wie ich mir das so im Augenblick vorstelle. Und der erste Teil wird relativ lang sein, weil das natürlich in, in wirklich Zeit braucht, sich darauf einzulassen und ein, also am besten zwei oder drei Pattern zu zeichnen. Ihr habt das ja schon mal gemacht hier, also jedenfalls mindestens äh, ja. Stefan nicht. Ja. Und es gibt welche, die da so drüber huschen und dann ein paar Kritzel reichen dann und äh, andere, die arbeiten ja ganz ja. sorgfältig und in die Tiefe und verdichtet. Das muss man alles zulassen können. Ja, genau. Also gut, das können wir machen, auch ohne Michael noch, oder? Ja, ja. Mich ja, ja. Ist von deiner Seite her jetzt noch eine Frage an uns? Brauchst du noch was? Siehst du noch was, was wir nicht sehen? Also von, mir, von meiner Seite her nicht, nein. Also perfekt. Haben wir, ähm, wenn wir bei den Partnerschaften, ähm, schreiben wir jeweils noch was? Willst du dort noch drauf schauen im Dokument? Ähm, tun wir das korrekt? Äh, sind, denn, äh, sind denn in allen, also willst du denn in jedem Raum jemanden haben, der sich um der die Anlage kümmert? Theoretisch kann man die anmachen und die laufen. Also, ja, das finde ich gut. Also ich denke, wir sind einfach herum. Es, eben, also es ist so diese, diese Fantasien von Andreas, wenn, wenn es aus dem Ruder laufen würde. Aber dann sind wir ja auch zu fünft und. Ähm, ja. Ihr seid die ganze Zeit auch da. also ja. ja, jetzt ja. Nicht. Wie, wie weit ihr euch virtualisiert sozusagen? Michael, oben bei den Partnerschaften schreibe ich jetzt einfach NIR Toolbox ZHDK. Willst du da einen anderen Satz haben? oder? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist, das, das ist, was heißt das genau? Was heißt das? Nein, nein, ich frage ich dich. Ich frage dich, wir, wir haben einfach eine Rubrik Partnerschaften mhm. und dort sagen wir CG Jung-Institut und Halli, Hallo. und die Frage ist eigentlich an dich, was soll bei dir dort stehen ah. und welcher Link soll Aha. auf dich gehen? Äh, nein, die, die, ähm, mein Teil wäre ähm, ZHDK IT-Zentrum eigentlich. ZHDK Z, -D -K -Z Oh, hallo. D -K -IT Zentrum. Ja. Und der Link läuft. Was ist das für ja Link? Wo geht der hin? Ja, also, äh, äh, weil ich verlinke ja das Zeug immer alles noch. Okay. Äh, ja, das sind. Ja. Wo habe ich denn das? Wo ist es? Da Ich du einen. mich selbst so selten, Weißt du? Also wenn ich wenn ich euch einen internen Link gebe, kommt er nicht drauf, da brauchst du ein Login. Also ich habe jetzt hier einen äh, Media Information and Information Center. Ja, eben, genau nicht. Das ist unsere, das ist unsere Bibliothek. Ah, okay. Ja, so nennt sich das heutzutage. Ja, cool. Man sieht kein einziges Buch dort. Ah doch, zwei. Doch, hier und da schon. Ja, ja genau. Ich gucke mal, ob es eine öffentliche Seite dafür überhaupt gibt, sonst äh, braucht es nicht unbedingt einen Link. Gar nicht also, gut. Ja, oder dann, dann einfach den Hauptlink auf die ZDK. so. Ja, genau. Oder halt eben doch zur Nierbox. Gibt es einen öffentlichen Link? Ja, nicht nur intern. Ja, da gibt es den von der äh, vom, ja. vom, vom ZZHDK.de Ch. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, das habe ich vergessen. Box. Das ja. auf unseren offiziellen Seiten. Ah ja, da gibt es einen, siehst du? Der ist. Ja, den gibt's. Wo ist der Chat? Legst du den glaub, in den Chat. Das ist schon verlinkt in dem Dokument, äh, Stefan, oben in der Toolbox mit dem Z. Z ja, nicht schon, aber, aber den Link zu halt nicht. Nee, das stimmt. Genau, ja, da, gucken wir, ob du da drauf kommst. Äh, ja. Aha, ja, den, den haben wir verlinkt. Gut. Okay, lassen wir den. Ja, ja, ist okay. Super. Also perfekt. Ja, also Michael, dann würde ich auch von meiner Seite her sagen, hat jemand noch, Birgit, Alois, Andreas, gibt es noch irgendwas, was wir mit Michael machen müssen? Nein, außer Danke sagen. Ja, ja es ist großartig, Michael. Es ist sensationell. Das Sehr ich gerne. Ich. Super, das wird richtig gut. Ich habe eben auch den Eindruck, gerade weil weil Dozenten kommen und so und ihr einfach doch andere, andere Voraussetzungen habt. Ja, ja, also es ist nur, <lacht> wir, sind, wir sind halt, glaube ich, soweit ich feststellen kann, nicht wirklich ein Maßstab, weil die meisten, wenn sie erstmal Preise hören, was das Zeugs kostet, erstmal eine ja. Abatmung anfangen. Und äh, gerade speziell für, für, äh, im Deutschen ist es nochmal. Nochmal anders, und ich weiß von meiner Schwester, die ist Gymnasiallehrerin. Ja. Die haben jetzt erstmal angefangen, die ersten o welt projektoren abzuschaffen. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Und WLAN haben sie jetzt auch. Wow. Also so, und wir, wir, wir klicken da einfach in einer anderen Liga. Das ist ja, völlig ja. bewusst ja, und völlig ja, klar. Wirklich. Aber nichtsdestotrotz finde ich es toll, so Sachen zu zeigen, weil es regt halt auch die Fantasie an. Und wenn die Fantasie schon mal da ist, dann kommen die Forderungen auch nochmal Absolut. Ja, yeah. ja. Also je mehr, je, je mehr man darüber spricht, desto mehr finden Leute Dinge ja halt toll. Ja. Ja. Ob sie wirklich toll sind, ist eine andere Sache. <lacht> ich ja. finde auch diese äh, Repro-Kamera, finde ich, äh, witzig. Ich weiß nicht, ob man, ob das Zeit ist äh, und, und äh, im, im Flow, im, im, im Arbeitsfluss äh, Sinn macht, aber da einzelne Pattern mit äh, zu reproduzieren, das äh, wäre schon natürlich auch eine tolle Sache. Und mit, diesem, mit dieser ähm, Dokumente-Kamera. Dokumente-Kamera, genau. Mm. Das ist sicherlich so etwas, was, wenn einer was ge gezeichnet hat, dass man das an den Bildschirm bringen kann oder so mm. etwas. Nicht? Und, aber ähm, keine Ahnung. also Kann die äh, auch im Stream sein? Ja, das bringt ja nicht viel im Stream. Das, also, ja, die zeigt halt an den Tisch. Ja, ja, ja doch, doch. Ja, ja, klar, sicher. Ja, ich da finde, ja, auf dem Tisch weg. dann eben ein Pattern oder so. Nicht, braucht ihr aber wieder ein einen Computer? Kannst. Ja, ja, ja wobei, wenn du wenn du wenn du, wenn ihr ein usb habt mitbringen könnt, sowas haben wir leider nicht. Habe ich, ein, ja. Hast du? Dann bring das mit. Dann, äh, dann kannst du auch zwei Kameras da anschließen. Dann kannst du wechseln zum Beispiel. Mhm. Sehr gut. Ja, also, hey, ja, das wird saugeil. Super. Okay. Ja, gut, dann ist der Open Space schon mal weiter geöffnet. Ja, der ist super. Okay. Toll, also. Hey, ja. Freue ich mich. Gut. ja. Ja, Ciao. super. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Dank eine... Wir, hören Wir, Wir hören aneinander, nicht. gell? <lacht> Danke. Ciao. Okay. Gut, super. Mann, Mann, Mann, das ist aber geil, oder? Ja, das ist super. Stefan, das hast du klasse gemacht. Ja, ja, also du, eben das also, hätte mich überrascht, wenn es jetzt nicht so. Also ich habe es überhaupt nicht mehr auf die Reihe gekriegt, warum es jetzt plötzlich. Aber das ist super. Was mir nicht so klar war, was, aber was, was wir noch stärker in den Fokus nehmen sollten, kurzzeitig ist, dass wir das nochmal betonen, dass die Leute ihre Geräte selber mitbringen. Sonst können wird es schlecht ja. Er kann Es kann zwar, wenn jemand einfach so dran, er kann als Besucher teilnehmen, kann irgendwie auch was in den Räumen mitmachen, aber er kann irgendwie dann nicht so, ja. wenn jemand wirklich was experimentieren möchte, müsste er sein eigenes Gerät mitbringen. Man könnte es ja, ja einfach nur so darauf hinweisen und dass man mit Handys auch etwas äh, unternehmen kann. Auf jeden Fall, das ist ja ein Gerät, also dass alle genau, ja. Devices... Ach so, genau, dann müsste man die aufzählen. Für, für mich ist noch wichtig, das muss ich in den nächsten Wochen eben intensiv, äh, raus, muss sich rausstellen und muss noch äh, intensiv immer wieder neu bedacht werden, äh, wie der Arbeitsfluss ist. Nicht? Also, dass also, wie man vom einen zum anderen kommt, äh, wie parallele Ebenen aufgebaut werden kann, wie man wie dann plötzlich der, der offene Slot also bedient wird und so etwas. Nicht? Ich äh, äh, brauche da im Grunde so ein Gefühl für, äh, was wann dran ist und wie man von einem zum anderen kommt und äh, da, das äh, ist ja für mich dann auch eine ungewohnte Situation, im Grunde zwei oder vielleicht sogar mehrgleisig da zu fahren. Und äh, da bin ich natürlich einerseits gespannt drauf, aber ich muss da mich irgendwie reindenken können. Ja. Aber Das wird dann in der nächsten Zeit, denke ich, dann passieren und äh, äh, freue ich mich auch schon drauf. Also ich glaube, für dich ist einfach wichtig, Andreas, du hast den Raum, du kannst die ganze Zeit dort drin arbeiten. Und wir kommen dann so quasi wie vorbei für die Zeiten, wo wir dich jetzt da eingetragen haben oder du dich eingetragen hast. Und dann sind wir zehn Minuten einfach ganz bei dir. Und was dann dort passiert, das ist einfach deine zehn Minuten, oder? Okay, ja. Und nach zehn Minuten... Und, ist und es geht was anderes weiter. Ne? Für mich ist auch noch so ein Punkt Kontinuität. Also ich, äh, es hat natürlich keinen Sinn, wenn da einer eben mal so ein Pattern zeichnet und dann kommt irgendeiner vorbei und äh, schiebt die mal ein bisschen hin und her. Weil es ist schon also im Grunde so äh, eine längere, ein längeres Engagement äh, vor Ort in dem Raum oder in zwei Räumen, je nachdem wie viel, es, wie viel da sind. Äh, dann nötig nicht. Also, ja, ja, eben, aber noch einmal, das, das läuft einfach parallel. Wir haben einen Stream und da können ja vier, fünf Kameras plötzlich da sein, die in ja. deinem Raum am Zeichen sind, aber daneben läuft unser Hauptprogramm im 10-Minuten-Takt und da kommen Inputs von Profis ja, und, und so. Also einfach, dass, dass das Setting klar ist. Ne? Ja, ja, das ist äh, klar. Und für mich ist eben, weil es ja zwei Ebenen sind und dieses Commitment without binding, äh, da weiß ich noch nicht, wie das, was das äh, für, für Auswirkungen eben auf sein so Zusammensein äh, an einem äh, Arbeitsgang oder einem längeren mhm. Arbeitsgang dann ist. Nicht? Das ja. müsste ja. auch noch, äh, das muss auch noch bedacht werden, jedenfalls. Ja. Ja. Ja. Aber das, das liegt bei dir, das gestaltest du, das ist dein Ding und ähm, daneben laufen ganz viele andere Sachen. Die laufen in den anderen Räumen, in dem da wer auftaucht, oder in, laufen die rein, also äh, im, äh, in, im Netz? Also in dem sich Leute aus, wer weiß woher, zuschalten und äh, die ja. nutzen. vor ja, Ort sind ja auch welche. Vor Ort sind auch welche, okay. Ja, natürlich. Und äh, ich, äh, ich habe ich nochmal das Dokument hier ähm, geteilt, weil ich fand das nochmal gut, dass wir uns da abstimmen. Ähm, die Fragen, die wir mich jetzt, die Fragen können wir jetzt eigentlich hier wegnehmen. Die haben wir ja alle beantwortet, ne? Ja. Äh, Stefan. Ja. So. gleichzeitig. Okay. Ähm, ja, willst, wir, du, willst weißt du das du weitermachen? Ja, was, was hast genau, du Genau, dann heute? können wir, dann, dann können wir doch mal hier eben noch durchgehen, das ist alles klar. Dann ist hier dieses Commitment without Binding. Und das hatte ja Andreas eben angesprochen. Ja. Und ähm, jetzt kommt dann hier, das ist aber noch kein richtiges Programm. Das wäre mir wichtig, dass hier, wie bekommen wir hier noch einzelne Slots. Also hier ist zum Beispiel auch noch THTK zeigt Tool, zeigt Tool. Das haben wir ja jetzt können wir auch löschen, weil wir das schon abgeklärt haben mit Michael. Der macht das ja. Also ist das ein freier Slot. Und jetzt ist es so, wie bekommen wir äh, noch außer uns jetzt, die wir hier sind, und selbst äh, Alois wird am Samstag nicht dabei sein, wie bekommen wir jetzt hier diese Slots ähm, noch, oder Sendeplätze nenne ich sie, oder Räume, wie bekommen wir das noch äh, bespielt oder äh, mit interessanten Beiträgen gefüllt? Den könnten wir dann noch ansprechen. Also gut, aber du siehst jetzt also, ähm, es ist schon ziemlich... Also es sind ja nur noch die blauen sind frei, oder? Also das aber ist, wie jetzt ist es denn mit den Studierenden äh, der Sozialpädagogik aus ähm, St. Pölten? Oder, ähm, was stellen, die stellen etwas zu Watzlawick vor, was stellen sie vor? Aber das ist ja dann rein medial. So, die, oder werden die nach Zürich kommen, Alois? Nein. Alles im Ideal. Also können wir die eigentlich, ja, ja. Du hast ja gesagt, Stefan, wenn ich dich noch mal zitieren darf, die Dominanz ist da, wo der Strom ist. Also der Stream, ja. Ja, das ist, ne? ja. Also ist die Dominanz, machen wir, die Dominanz ist in der Near-Toolbox, dort wird das an die Wand gestreamt, auch gleichzeitig. Und ja, die, die, auch, die hat ja auch jeder am, am Handy oder an seinem Tool, oder? Also da, okay. da das Bring Your Own Device ist ja hier eigentlich. Okay, dann müssen wir, ja. Also du meinst dann, dass wir da ähm, faktisch... Also ich, oder ich frage anders, ähm, das steht ja immer noch unter dem ähm, Motto Freiheit macht Angst, Power, äh, Freedom Powers 4, ähm, dass da noch einzelne Personen angesprochen werden, entweder aus der äh, Zürcher Hochschule der Künste oder sonst irgendwie, die sich da gerne einbringen möchten. Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, nicht verstanden. Wenn es eine Frage war. Die Frage war, sollen noch Leute angesprochen werden und wenn, wie? Oder ist das jetzt für ist jetzt hier mit die Vorbereitung abgeschlossen und das steht und diese freien Slots, das wird sich irgendwie ergeben. Soll man da jetzt noch was dafür tun oder nicht? Das ist die einfache Frage. Also ich finde, ich finde also, ich, also ich finde, das Programm ist eigentlich voll. Und wir haben da noch ein paar Plätze und und, und das finde ich auch gut, dass es noch Plätze hat, oder? Und wen? Und, Entschuldigung, Alois. Kein Problem. Ich habe den HC Dani noch angesprochen und der hat mir aber noch jetzt noch nicht geantwortet. Also für den Fall, dass er mitmachen würde, würde ich ihm schon noch einen Slot geben. Eventuell vielleicht auch zwei zusammenlegen, aber ich fürchte, er wird nichts teilnehmen. Aber gefragt ist er. HC Dani und die Monika Bröcker. Hätte auch zugesagt, ihren Namen zu verwenden, aber das müssten dann wir tun, mehr oder weniger, ob wir irgendwie aus dem Buch vielleicht irgendetwas vorlesen könnten oder so, das mit ihrem Zusammenhang ist, also Name-Dropping wäre Also die beiden Menschen hätte ich noch und äh, die äh, FHs, die ich angesprochen habe, also sowohl Berlin, Luzern und Waldis, Waldis <lacht> ist das... Die starten erst die nächsten ein, zwei Wochen und können mir dann sagen, ob sie eventuell was wollen, täten. Ja, also gut. Also noch einmal. Ja, wir sehen ja, wo diese freien Slots sind, oder? Ja. Und dort, dort kann man sich eintragen. Hallo. Also das ist, das ist schon alles, oder? Macht dich das nervös? Oder, oder, also, Birgit. Was nervös? Nein, macht es dich nervös, dass es da noch so Löcher hat? Ähm, nee, das, das macht mich überhaupt nicht nervös. Nein, das ist, das ist nicht das, was mich nervös ist. Das, äh, das, was mich, was, was ich vielleicht, ähm, ähm, ich, ich, ich mache jetzt einfach eine, ein Szenario, eine Vorstellung. Wir gehen dahin, wir haben... Äh, insgesamt fünf physische Räume mit diesen ganzen technischen Ausstattungen. Und nachher, ich sage jetzt einfach mal, worst case, wie wir das immer machen, der schlimmste Fall wäre, dass du da bist, der Michael, ich und Andreas. Und ansonsten nobody, außer denen, die jetzt hier äh, sich noch digital angemeldet haben. Digital, ja. Ich, ich spreche jetzt von, ja, mache jetzt einfach mal diese ähm, Uraltrennung, weil wir wissen nicht, ob Andrea am ähm, Samstag dabei ist ähm, und, und so weiter. Also das ist, äh, ist nicht schlimm. Ich, ich wollte nur sagen, das, ist, das, das wäre dann Worst Case, hatten wir immer gesagt. Worst Case ist sowieso, dass alles nur digital stattfindet. Dann wären, das ist, das ist doch kein Worst Case. Das weiß ich nicht. Ja, Für äh, dich also... Nicht. Das für mich schon. schon. <lacht> also äh, ich reise an, ich breite äh, vor, ich äh, und so weiter. Und es ist meinetwegen schl so schlecht geworben worden oder es ist äh, die, die Ansprechpartner sind so weit entfernt, dass es also sinnlos ist, auf sie äh, in der ZHDK zu äh, warten. Nicht? Also das ist schon, für mich das schon ein Problem. Weil, also, ich glaube, mindestens acht Leute, die acht Leute, also mindestens sieben außer mir, sind ja schon, sind für den einen Raum nötig, nicht? Jeder, jedweder Herkunft. Und, wenn man also, wenn dann also zwei Räume, wenn man mehr werden würde, das wird ja dann eben andere Räume beanspruchen zudem. Aber an, mindestens der eine Raum, ist ja dann zu, wäre dann ja zu füllen. Nicht? Das wären also sieben Leute. Was natürlich toll wäre, wenn man wenn man sozusagen so eine spontane äh, Gruppenfindung hätte mit Leuten, die Lust und Bock haben und äh, da sich, sich einbringen wollen. Nicht so. Also von daher ist schon für mich wichtig, also was, was kann ich tun, was wird auch ansonsten ansonsten getan in der Umgebung äh, von Zürich oder Leute, die da dann gut und gerne hinkommen können oder so. Also nützt es nichts, weltweit zu werben, sozusagen muss man eben gucken, dass man sich anschließt äh, an die lokalen Möglichkeiten. Nein, ich hätte es umgekehrt gesagt. Also ich, ich würde, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mir überlegen, wie, wie funktioniert mein Pattern ähm, im Stream, im in dies, in unter der Bedingung von Telepräsenz. Das tue ich ja sowieso. Eben. Aber es ist ja, der Reiz ist ja im Grunde, äh, an dieser äh, Stelle von, zwischen, äh, zwischen live und äh, medial äh, zu arbeiten. Nicht, dass ja. es wechselt, dass die Leute, die da sind, meinetwegen mit ihren Handys etwas aus der Situation machen, genauso wie sie äh, mit ihren Pattern aus der Situation was machen. Eine die Schnittstelle wäre da, kommt dann ja in den Blick. Ja, ich verstehe die Frage nicht recht. Ja, die Frage ist, die Sache ist, dass wir hier ja eine Kombination haben, deshalb habe ich das ja auch so nett Erdbeerhochzeit genannt, dass zwischen dem materiellen, so nenne ich das jetzt, dem ich fasse etwas an, ich habe Material, ich bin in einem physischen Raum, also mit der physischen Materie, Kommunikation stattfindet und mit dieser hier. Und ähm, das, ähm, ja, vielleicht ist das wirklich, dass, dass Andreas da vielleicht umdenken muss, dass er nur so denken muss, dass er nur alleine in einem Raum mit den Geräten ist und die, äh, die daran Interesse haben, alle wirklich nur digital sind. Ja, das also das da, Ding da, dieses Worst-Case-Ding habe ich natürlich äh, im Blick äh, ist für mich aber dann nicht alles so, sondern also ich fände es ganz schön, wenn es also mehrere Leute sind, die sich ihrer dieser Situation bewusst sind, auf der Schnittstelle zu sein und in die eine wie andere Richtung wirken zu können. Also auch Input zu kriegen von woanders, sodass also man sieht, was andere Leute für Pattern meinetwegen, gezeichnet haben oder welche Konstellationen die zustande bringen. Nicht? Genauso wie man also dann äh, auf seinem Platz äh, so eine Wucherung ausbreitet oder so. Ja, oder, oder, vielleicht, vielleicht, das, das Problem liegt da, oder das, oder nicht, das Problem möchte ich es gar nicht nennen, die Schwierigkeit liegt da, wenn du eine Hochzeit äh, initiierst, eine super Hochzeitstafel anrichtest, also hier mit den tollen Geräten, die Räume ausstückt und es kommt kein Gast. Ne? Ist, das, äh, ist das wirklich... Mh, und deswegen finde ich diesen Begriff mit dieser Erdbeerhochzeit ganz gut, du kannst das alles schön arrangieren, aber wie, wie kommen die Leute dahin auch rein, dass sie das interessant finden, dass sie das toll finden, dass sie sich aufgefordert fühlen, sich auf den Weg zu machen, um daran diesen Vormittag teilzunehmen und dann ist es noch ein Samstagvormittag. Ihr denkt einfach unglaublich stark von, diesen, von diesem Event-Gedanken ähm, äh, her. Es ist, doch, es ist doch einfach ein Stream, der läuft und dann kann jemand in Hamburg ähm, die, die, das PDF runterladen mit den Vorlage-Pattern, um jetzt bei Andreas zu bleiben und dann schneidet der sich das Zeug aus und malt es rum und zeigt halt mit seiner Kamera, was er am Machen ist und ja... Ich würde es auch so sehen. Also ich denke, wir, wir haben sehr stark dieses Virtuelle im, im, im Mittelpunkt. Es geht auch gar nicht anders. Es ist für uns alle eine Herausforderung, das jetzt ein bisschen auch umzudenken. Und ich denke, gerade für kreative Leute ist das noch einmal eine, eine ganz spezielle Herausforderung, das zu adaptieren. Für, für, für mich und für Stefan ja. Also ob jetzt der Inhalt real kommt oder, oder online, ist jetzt nicht so viel Unterschied, sage ich jetzt einmal. Ich finde auch, dass wir schon äh, mindestens vier Fünftel dieses gesamten Programms voll haben. Ich finde auch, ein bisschen einen Slot sollten wir noch offen haben. Also Und ich denke, wir werden wahrscheinlich vor Ort sein. Also meine Konferenz wird wahrscheinlich eh nicht stattfinden. Auch. Also ich werde dann wahrscheinlich auch da sein. Also äh, äh, wir sind auf jeden Fall fünf, die da starten. Also... Und ich glaube auch, der Anfreddochne wird das erstmal also, da kommen dazu. Natürlich, die Frage ist, wie bewirbt man es noch, gibt es noch Möglichkeiten, hier aus diesem zürichten Umfeld noch Leute zu gewinnen? Ja. Alois, was ist Aber mit der, denke, Al ist ist mit der Gesellschaft, Zeit, Paul Watzlawik Die haben zugesagt. Mit dem Gespräch vom äh, äh, Manfred Dochner, die haben ihm zugesagt, sie äh, werden es auf ihrer Webseite bringen. Das ist aber die Vielacher, die österreichische. Mit mir hat er gesprochen. Ja. Bei dem anderen da ja. muss der, dann, dann stellt ich mich nur mal mit Manfred auseinander. Das hatte ich auch zugesagt für diese Deutsche, ob das noch geht ja, über diese genau. Gesellschaften. Ja. Genau. Ja. Ja. Drei weitere Zusagen gibt es auch noch, also die FH Burgenland, die FH St. Pölten, in einem Entscheidungsprozess bis Anfang nächster Woche da werden sie auch operieren können. Sie werden uns wahrscheinlich diesen Zoom-Zugang, den Gekauften auch geben. Da wollte ich euch fragen, ob der noch notwendig ist oder nicht, so im Sinne eines... eines äh Backups eine Das hatten wir ja eigentlich gesagt, das wäre gut, der Filterraum ist ja heute nicht da und ich glaube, also er hat gesagt, dass er sehr, sehr gut fände, wenn noch ein zweiter wäre, weil... Äh, also ich habe offiziell angefragt, super. ich habe offiziell angefragt bei meiner Chefin und das wird jetzt bearbeitet, aber sie findet es toll, dass wir da diesen Minislot für diese drei Studentinnen zur Verfügung gestellt haben und das reicht für eine Kooperation und man braucht hier keine Verträge und solche Sachen. Und Sie würden das auch auf der Webseite und im Sinne Ihrer Ankündigung für alle Studenten auch ausschicken. Genau. Bekommen die jetzt äh, ICTS-Punkte? Äh, äh, punkte, also, ICTS -Punkte? Die, äh, Ja, aber das sage ich dir nicht. Also, das mache ich mit denen aus. Also, es gibt die Möglichkeit, ECTS-Punkte äh, äh, zu bekommen für eine spezielle Gruppe für die Masterstudierenden. Die müssen sich äh, irgendwelche Tagungen, Veranstaltungen, Job-Shadowing, solche Sachen äh, zusammensuchen. Das soll aber zu ihrem, zu ihrem Ausbildungsplan gut passen. Also für die ist eine ECTS-Zertifizierung vorgesehen und für alle anderen eher nicht. Aber die machen das im Rahmen ihres Unterrichts. Denn wir müssen sie Prüfungen machen und da können sie das okay. gleich online machen. Gell? Ja, super. Also, weil du vorher gesagt hast, ähm, die machen irgendwo einen Input, Ist, sind die Inputs von diesen StudentInnen eingetragen? Ja, ich denke schon, ja, aber ich habe noch kein Thema. Also es wird sich um das Thema Paul Watzlawick und die fünf Aktionen handeln. Also so könnte man das noch präzisieren. Sollen wir das äh, noch eintragen? Also ich sehe es nicht. Trägst du es noch ein? Das ist ja am Samstag, gell? Ja. Ich meinte, ich hätte das schon eingetragen. Habe ich zu fleißig gelöscht? Also war es blau oder was? Ja, das war irgendwie, ich meine auch, dass ich das gesehen habe, da standen noch die Studierenden aus St. Pölten, mhm, mh. das habe ich eben doch vorgelesen. Aha, ja, aber, aha, aber ich habe nicht gewusst, dass das so, dass das wirklich fix ist, eben auch das heißt, weil es blau war. Ja, aber ich, war, ich wusste nicht, was da als Input, was da kommt. Also nicht. Paul Watzlawick, fünf Axiome, eine, eine... Soll ich das eintragen, irgendwo mal? Ja, bitte. Fünf Ak Axiome, mhm. ähm, FH, St. Pölten. Genau. Und das willst du fünfmal haben, oder was? Sozialpädagogik ist es. Mhm. Äh, Sozialpädagogik? Ja, genau. So. Und wie viele solche Slots willst du haben? Fünf? Nur zwei, drei, wenn ich, wenn ich haben könnte. Ja, gerne. Also ich kann das... Also gut, machen. dann sage ich jetzt mal eins von... Ich kann es dann auch mhm. noch füllen, also wenn Platz ist und wir haben mehr Zeit, dann kann ich sagen, okay, ich wähle nicht nur drei aus, sondern fünf. Also das wird sich schon gut ausgehen. Also eins von fünf. Also jetzt sind da mal drei vorgesehen, die drei besten Arbeiten, so hätte ich mir das vorgestellt und... Es können aber auch noch mehr sein, damit wir das Programm voll bekommen. Also gut, du hast hier unten ja noch Platz. Ja. Oh, ich sehe hier oben die Zeichenmaschine. Haben wir nicht gefragt? Hier geht. Ja, da muss ich. Ich bin dran. Ah, super. Und, äh... Ja, also eben, ich, ich, finde, ich finde halt eben, wie es sich entwickelt, ist auch Teil des Festivals, das läuft eigentlich schon. Und es ist ja interessant zu sehen, wer, wer in dem Dokument arbeitet, wie in dem Dokument gearbeitet wird, ob sich jemand selber einträgt oder nicht. Das sind ja diese, das, also für mich ist das eben auch mit Teil des, des Interessanten, oder? also das ist total interessant, weil und ich finde das auch. Ich finde das auch in dieser Spannung. Entschuldigung, wenn ich immer so die Rolle einnehme und sage, ja, und wenn keiner kommt und wenn dies ist und dieses ne, so das ist ja die die die klassische Rolle des Gastgebers oder jemand richtet ein Hochzeitsfest auf. Da erwarten die Gäste, dass alles bereit ist. Das Programm steht, das Menü ausgesucht ist, ähm, der Geschenketisch, der Ablauf klar, klar ist, der ganze Plan steht und und und und. Ähm, Vielleicht ist es wirklich, äh, also, das ist ja wie eine neue Art, auch zusammenzuarbeiten. Ähm, wir könnten auch so eine Hochzeit feiern, dann wird jetzt jeder hier zu Hause sitzen und sich selber sein Getränk holen. Und wir könnten uns zuprosten und dann wäre das das. Ähm, einfach wirklich damit zu arbeiten, also wie mit, mit diesen Vorstellungen, was stelle ich mir denn jetzt wirklich bei diesem ähm, Festival vor, wenn ich das plane und weiter organisiere. Ja, und dann gibt es Partys, ja. hat man alles vorbereitet und dann kommt niemand. Also das gibt es auch, ja, weil es regnet oder so. Oder genau. weil eine Fußballveranstaltung am Abend im Fernsehen ist oder so, ja, alles schon erlebt. Ja. Genau, genau. und das wollte ich einfach nur sagen, das ist, das ja. ist so. Ne? Ich, ich wollte nur sagen, das ist ja auch so ein Spruch von ähm, C.G. Jung, ne, wenn... Wenn du die Probleme halt, wenn das ein kollektives Problem wird, also man gemeinsam dem zustimmt, das kann so sein, aber das kriegen wir trotzdem hin und wir stellen uns diesen ganzen Sachen, weil äh, das macht uns überhaupt gar keine Angst und wir müssen das gar nicht alles abgesichert haben, wir lassen das auch wirklich offen und wenn wird das auf jeden Fall, dann werden wir in der ZHDK sein und die Zeichenmaschine anschauen gemeinsam und die verschiedenen Tools, die dort angeboten werden und werden den... Ähm, Einzelnen äh, Studierenden lauschen, die ihre guten Abschlussarbeiten vorstellen zu den Aktionen von Watzlawick und werden Pattern. Ausschneiden, anmalen. Was, also mit den Pattern arbeiten, werden uns den, werden uns den vielen Schnittstellen bewusst, die da entstehen. Nahtstellen. Nahtstellen. Nahtstellen. Nahtstellen. Nahtstellen. Okay. Ich Muster. Bewusstsein, ja. Einen Punkt einbringen, das mit Fakultas, mit dem Verlag habt ihr eh mitbekommen. Das ist perfekt. Wenn würde ja. mal sagen, dass wir die Unterkunft, glaube ich, finanzieren können. Und den Bücher stellen sie uns zur Verfügung. Meine Bitte wäre, dass man das Logo vielleicht auch gleich einbaut, einpflanzt, damit man das nicht vergessen. Und ich würde dieser sehr unbribigen Assistentin. Äh, äh, ich glaube, sie macht auch noch eine, eine, eine, eine, eine, eine äh, Instagram-Geschichte, ein, ein kurze, kurzes Demo, das hat der Stefan, glaube ich, noch angeregt, dass, ja. äh, dass, ich hier, dass ich sie bitte, dass sie drei, vier Ausdrücke macht. Sie haben kein Transparent, dass man äh, diese Transparente in jedem dieser Veranstaltungsorte auch aufhängt und ein Foto macht, damit das äh, gut nachgewiesen ist. Aber war komplett unkompliziert, Wirklich, ich habe mich total gefreut, dass das möglich war. Ich habe nicht damit gerechnet, also vielleicht mit fünf Büchern, also das wäre sozusagen das Minimum gewesen. Ich glaube, das sehe ich schon, ja, genau. Ja, genau, genau, genau, genau. Ah, das, also, freut mich natürlich sehr, also aus eigenem Rest, aber auch, weil es toll ist, so ein Verlag mit eingebunden zu haben. Ja. Nicht? Das ist äh, äh, wunderbar und die haben ja auch so eine Denke, die einem gefallen kann natürlich und so, mhm. also genau. Ja, spannend. Dann, ja, ich werde jetzt dann in den nächsten Tagen die Reise erstmal buchen und dann äh, haben wir das und dann gucke ich, dann dann müssen wir gucken, wo ich unterkomme, genau. Und ähm, ja, also, mich, mich äh, also ich habe lange Zeit hier mit dem Institut für Neue Musik, äh, Live-Elektronik äh, zusammengearbeitet und da ging es auch immer um dieses Moment, dass also das Instrument zum Schalter wurde. Nicht? So weit kann man mit den Pattern, also im jetzigen Stand der Technik, wohl nicht gehen, aber das war so, dass also äh, meinetwegen ein ganzes äh, Flötenarsenal mit, mit äh, gespielt wurde, während es gleichzeitig also Elektronik bestimmte, also regelrecht äh, steuerte und äh, es war, war hervorragend und insofern äh, sehe ich das jetzt auch kommen deswegen auch das mit der Schnittstelle, weil der, äh, das war in den 70er Jahren haben die schon begonnen und haben natürlich dadurch auch riesige Vorsprünge gehabt und äh, Wahnsinnsgeräte und äh, die haben das Schnittstelle genannt, so kam ich denn zu dem Begriffe auch nicht. Ja, wunderbar. Das sind das noch mal also zehn Jahre später. Und ähm, hm? eigentlich haben wir jetzt alles soweit für heute besprochen. Wollen wir denn noch mal ja. ein Vorbereitungsgespräch äh, nächste Woche kurz machen? Wir haben nächste Woche das Symposium Sozialdigital, zu dem ich euch recht herzlich einladen. Möchte, ich suche verzweifelt meinen Kabarett-Link. Es wird ein Kabarett am Donnerstagabend geben, um 17 Uhr, eine halbe Stunde. Auch online, ich werde euch das noch schicken. Äh, Teilnahme sonst wären, glaube ich, 50 Euro oder so, zwei Tage. Der Stefan ist auch dabei als Referent. Die Frage, Stefan, hast du dich schon angemeldet? Bist du schon dabei? Äh... Ich mache ja, mach ja einen Input, also. Ja, ja, ja, aber man soll sich trotzdem anmelden und als Referent dann das titulieren, äh, damit du dabei sein kannst. Okay. Ich, ich, ich, bekomme, ich, ich bekomme auf jeden Fall E-Mails und ähm, ja, okay, keine Ahnung. Okay. Okay. Ich glaube, ich bin da schon. Ja. Und ich bin am Schreiben und ein bisschen dies ähm, sozialdigital. Okay. Ja Und äh, diese Webseite, diese Landing, wie er das nennt, Land Landing Page äh, ist die inzwischen entgangen in oder? Es äh, gibt mehrere. Es gibt mehrere, okay, das müsste ich mir dann noch mal bewusst machen. Ich äh, werde auf jeden Fall diese äh, Serie von äh, in Inputs äh, weiter fortsetzen und diesmal so auf dem Level der praktischen, äh, des, des praktischen Umgangs, nicht also Phasen der, des Arbeitens und äh, auch bestimmte Minimal- Reflexions-Statements äh, äh, machen und so nicht. Also das äh, wird, wird jetzt so begleitend weitergehen und äh, kann dann jeder je, überall in diese äh, verteilt werden in die unterschiedlichen äh, Seiten. Gut, ich muss mich ausloggen. Ähm, ja, okay. Ich, ich, ich auch. Die nächsten zwei, drei Mal wird es bei mir eher nicht gehen. 1. Oktober wäre bei mir wieder möglich, wenn es der Donnerstag sein soll. Ja. Wie ist es denn jetzt überhaupt mit dem Sonntag? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Steht der? Wird er stattfinden? Ja, aber das ist ganz easy. Also wer, wer noch da ist... Ah, okay, ganz easy. Alles damit ich... Kommt, ich, ich kommt zu einem wieder. Frühstück... Kommt zu einem Frühstück, der Stefan bezahlt, lädt alle ein, also völlig okay. Okay, gut. Genau. Dann, ist das ja, das ist ja, dann ist das ja, dann steht das Ding, dann ist ja fertig. Also ja, das fertig. Super, ja. kann ich abhaken. Ja. Ganz toll, okay. ganz klasse. Das also machen wir den 1. Oktober. Ja, wäre günstig. Ja, ja wäre super. 1. Äh, Oktober bin ich eventuell beim Zahnarzt. Aber da... Ähm aber das wäre vielleicht gut, also wenn dann auch ähm, die Technik-Jungs wieder dabei wären, oder? Ja, sind die ja äh, Filterraum zum Beispiel. Äh, und ja. Dann, ähm, Peter. Ja, weil wir das auch besprechen sollten, wie wir, wie wir das machen am Donnerstag, oder äh, wie wir das machen mit Alois, mit diesem Fallback-Pro-Account. Ähm, ich denke, da gibt es dann schon einige Themen, oder? Ja. ja. Ich hätte einen Zahner Termin verlegen müssen. Ja, nein, also wenn, Alois, wenn du, wenn du den Fachhochschulaccount bekommst, dann so habe ich Filterraum verstanden. Filterraum wäre froh oder, oder der andere, wie heißt der? E Herr Peter, dass, dass wenn der, der Pro-Account zusammenfällt bei ihm, dass wir wie woanders Zugriff haben können. Ja, und der Peter, der wär das, dem wäre das nicht so lieb, der hat zwar einen, aber der müsste dann das irgendwie abklären mit seiner Verantwortung. Äh, äh, also, ich kann, ich kann das, also wie gesagt, es handelt sich nur mehr um Stunden, bis mir die FA das zusagt. Okay. Die Kollegin war bis gestern krank. Jetzt habe ich sie leider nur per Mail erreicht, aber ich erwarte mir relativ bald die Zusage. Und dann haben wir einen ja. Zoom-Account-Link, der bezahlt ist und, und also, der würde dann auch gehostet werden. Also das würde schon funktionieren. Brauchen wir jetzt großartig was? Ja, ja, aber der muss gehostet werden. Weißt du, du brauchst ja dann doch. Also wir müssen ja dann moderieren können. Also wir brauchen ja. dann schon Zugänge. Ja, also ich denke, wir werden einen Rechner aufstellen und, und uns die Moderation dann abwechseln, mehr oder weniger. Die Begrüßung machen wir ja ohne dies und, und dann muss halt ein Rechner stehen, wo das Ganze drauf läuft. Also sehe ich jetzt nicht das Riesenthema. Aber warten wir zumindest einmal ab, diese zwei Wochen, was sich hier entwickelt. und äh, Aber wie gesagt, es mhm. ist auf jeden Fall angefragt. Ja, ja, super. Okay. Also was aber für dieses gesamte Festival nochmal schön ähm, ist, dass wir von diesem klassischen CG-Jung-Institut dann in diesen Freiraum gehen, wo auch jeder sein Device mitbringen kann, aber nicht muss. Und dann eben in diesen in die ZHDK, wo dann wirklich viel technische Ausstattung, viel technische Raffinessen sind, mit denen dann äh, weiter gesucht wird und gestreamt wird. Ja, aber eben, also ich meine, wir gehen, also ich gehe natürlich am, am, am Freitag auch mit meinen Geräten hin. Weißt du, was ich meine? Auch im, im ja, ich, ich, ja, ich auch, aber ich wollte einfach nicht sagen, da gibt es aber keine Eule, da gibt es kein Konferenzinstool, Bar oder sonst irgendwas. Da gibt es mhm. einen Regieraum, da müssten wir nochmal gucken, aber ansonsten, ja. gibt's es Kaugummi? Wie bitte? Ist das noch im Bewusstsein? dass das ist dann eventuell, dass wir vielleicht Kaugummi verteilen. Am, ähm, am Freitag? Am oder Freitag, oder? bei ja, der Freitag, Eröffnung. Achso, dann dies ja am Donnerstag. Aber ich glaube Mal nicht, los. dass das, das hatten wir ja so einfach nebenher, ich glaube nicht, dass das, das müssten wir besprechen. Also, da musst du das sagen, Andreas. Naja, nee, es äh, war so eine Idee. Also jetzt ist die eher sozusagen... Äh, Gedämpft sozusagen. Okay, merke ich, nehme ich wahr. Ja, ist jetzt nicht schlimm, sondern ich wollte also, nur wissen, wollte ob das jetzt abgeschnittene äh, äh, Idee ist oder ob das jetzt äh, dann noch weiter verfolgt wird. Gut. Äh, Entschuldigung, also, ich das, äh, Kein Problem. Also, ich bin bereits am 26. Oktober in Zürich. Das heißt, ich bin schon drei Tage vorher da. Das heißt, wir können da schon mal eine Runde machen und das alles auch noch mal gehen und checken und das vor Ort dann noch äh, konkret besprechen. Äh, wollte ich euch nur sagen, also ich Montag, mein, Dienstag, Mittwoch, äh, könnt ihr voll mit mir rechnen. Also, ich, ja, also ich, meinen Zugang haben wir gar nirgends, oder? oder was auch immer noch zu tun ist. Ja, ich möchte jetzt hier nicht, das, ähm, Andreas reist ja extra an und da hatte er sich hatte den Vorschlag gemacht, für den Donnerstag eine künstlerische Aktion zu machen mit ähm, Kaugummis, mit dem Publikum, das da ist in dem... Ähm, Von dem weiß ich in nicht, der, ist doch gut. Ja, das hatte er ähm, hatte ja. Gespräch gemacht und äh, die Frage, ob er das dann machen sollte. Ich könnte dann die Frau Daniel anfragen, ob wir das machen können, ob, der, ob das recht ist. Ähm, ja. Oder wir machen es für den Freitag. Da wären das ohne Erlaubnis. Ja. Sind. Ohne Frage. Am Freitag wäre das absolut möglich, ist überhaupt kein Thema. Am Donnerstag, finde ich, muss man das mit, äh, unter einem Bezug von Frau Daniel machen. Anders geht also, es war so wie so ein äh, Gimmick, dass man also. Kaugummikugeln mit Anweisung oder mit einer Anleitung zum Kaugummiblasen machen, an die äh, ankommenden Gäste verteilt, sozusagen als so ein Und äh, so wie das meinetwegen bei einem äh, Zirkus, wenn da, noch, wenn da schon Leute äh, die, die Vorstellung vorbereiten, in gewisser Weise ist, weil es war so, äh, diese zwei, es war ist eigentlich so ein Impuls gegen diese Zweiteilung in die seriöse Katheder, Haft, äh, an Vorträgen äh, und dann der Frage hat jemand noch Fragen orientierte Inszenierung äh, ist ob äh, das war das eben so ein Impuls äh, dass man das in, also in so einer Minispur dann äh, eventuell äh, konnotieren könnte aber äh, das kann man natürlich nur machen wenn das äh, in irgendeiner Form äh, nicht, nicht, nicht alle, alle verstört oder so, nicht, dann wäre es natürlich nicht, nicht witzig. Und äh, aber so diese, diese Vorstellung da, die Leute, dass sie da beim Vortragen die ganze Zeit äh, leere Blasen blasen, das fand ich schon witzig. Aber äh, die Anzüglichkeit ist vielleicht auch schon zu groß. Also zu Zeiten auch von Corona und äh, mhm. so weiter. Also es muss ja nicht einer, muss ja nicht irgendeiner das Kaugummi kauen, sondern es ist ja nur allein die Idee äh, dann interessant. Das dann auf den Freitag oder den Samstag oder den Sonntag zu tun, ist natürlich äh, nicht so witzig, weil das ja dann schon eine aufgelöste andere Atmosphäre ist. Nicht? Also von daher ist die Inszenierung, äh, wäre das bei den Inszenierungen eher so Fehl am Platze. Nicht? Das, war, das war so eine Idee, die äh, wir beim unterhalten, über die uh, diese Eingangsveranstaltung mal hatten. Ich habe aber auch jetzt einfach nur gefragt, also ähm, weil ich muss, wollte nur wissen, nicht, dass sie liegen bleibt unabsichtlich. Wenn man sich jetzt sagt, machen wir nicht, dann ist auch gut. Ja. Gut, ich wollte noch kurz ich muss noch Okay, ja. alles tschüss. ja tschüss. tschüss. Tschüss. tschüss. tschüss. Birgit, ich habe noch gesehen, also wenn ich oben noch einmal anfangen darf, ja. was, was soll das mit dem Zoom Host Pro Account und so? Ach, das waren die Fragen für das nächste Koordinationstreffen. Ja, genau, komm, nehmen wir das raus, dass, damit wir hier wirklich ein Dokument haben, was Übersicht gibt. Genau, wenn, aber, wo, aber wo ist dann am 1. Oktober, möchte ich schnell wissen, wo sind denn die Fragen, die wir am 1. Oktober bearbeiten? Ja, dann nehmen wir durch das runter. Wir haben ja unten ja. Diskussion und so, aber dass wir es nicht ins Programm reinschreiben, damit das Programm immer übersichtlicher, aber immer... schreibt doch da oben drüber auch ganz klar, dass das das Programm ist. Ja, was ist es denn sonst? Ähm Diskussion, also ich mache es jetzt mal hier unten, Fragen für den, ersten, Fragen für den 1. Oktober, so. Ich habe es runtergemacht zur Diskussion. Hä? Ja, ja, ja, das ist super, das ist super. Ja, weil, weißt du, das ist, du äh, ähm, sitzt hier, Wir hatten ja eigentlich gesagt, kein, du hattest ja mal gesagt, keine Bilder, jetzt ist es hier von dem das drin. Ja, eben, also, wichtig, pff, scheiße, Weil, das ist zwar wichtig, weil das ist ja auch wichtig, weil äh, die ja dann das sponsern, dann finde ich, sollte das auch mit drauf. Na, ja. Aber im Prinzip hatten wir gesagt, ich habe ja diesen in der auch noch. Ich wollte nur kurz sagen, ähm, ja, das hier unten, das könnte man eigentlich zum Teil auch äh, wirklich löschen, weil da viele Doppelungen sind. Ja, ja, eben, also, Du, ich, also, ich konzentriere mich jetzt eigentlich immer auf den oberen Teil, weil, weil ich dort versuche, ähm, für mich selber diese Übersicht zu haben, was geht jetzt in den einzelnen Tagen und dort mit der Tendenz immer wieder zu schließen, zu schließen, zu schließen und ähm, Zeugs äh, rauszuwerfen, damit wirklich Übersicht irgendwo ähm, entsteht. Genau. Oder dass die zugänglicher ist, sage ich jetzt mal. Also, ich habe einfach bei dir noch gesehen, auf deiner Landingpage hast du jetzt das nicht. Ähm, reingenommen, also das machst du, wie das, also jede Landingpage macht es, wie es das will. Ne? Ich habe es bei mir reingenommen. Ähm, das ist ja die Nachricht, ist irgendwie gestern gekommen und das habe ich heute noch nicht ja, ja. adaptiert. Aber das kann, noch, das kann ich noch tun. Die sponsern uns ja und das ist auch nicht ja. total fair und äh, auch wichtig, dass es dann übernommen wird. Das war ja auch ja. seriös und wir arbeiten ja seriös und korrekt in dieser ja, ja. Auf Seite 4, Donnerstag, hast du noch Hans-Rudy Matter eingetragen. Wir haben, die Anmeldeliste ist geschlossen. Also, äh, die, die, Aber die hat, das hatte ich dir per E-Mail auch geschickt. Ja, ja. also äh, ich habe ihn ja drauf. Ich habe ja, okay. Tina, hab Tina weggenommen. Und jetzt haben wir einfach noch offen, ich weiß, also Andreas hat, sie, Andre hat sich mal eingetragen. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Kommt der und Filterraum kommt Filterraum persönlich? Er schwankt sehr bisher. Ja. Oder? Wie sieht es aus? Ist nicht, ist nicht klar. Ist nicht klar. Und Andre also, Jonas. Äh, also kann ja. jetzt auch mal die Pistole auf die Brust setzen und fragen, wie ernst er das jetzt meint, ne? Ja, genau. Also das, aber auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal sagen für dich, Birgit. Ja. Das, sind, das sind die zwei Plätze, die wir jetzt noch haben, oder? Okay, alles klar, gut. Ich hatte wir haben einfach diese neun. Ja, ja. Für das C.G. Jung-Institut, ne? Genau, für, für, für diesen Donnerstag. Jung, nur für den Donnerstag und das Andere. Ja, also ja. die bezahlen nicht die 150 und wenn es Apero gibt, gibt es Apero dazu. Äh, so. Also genau. das sind einfach unsere Plätze. Und deshalb fände ich es auch gut, wir wüssten von André und von Filterraum, ob sie wirklich kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann hättest du, ich sage, ich gebe es jetzt einfach mal dir, dann hättest du dort noch einmal äh, zwei äh, VIP-Pässe, die du, die du vergeben könntest, oder? Ja, sehr cool. Bei Filterraum weiß ich jetzt halt nicht, ähm, geht es um Geld, Hotel in Zürich und Reise und so, also das haben wir jetzt nicht detailliert besprochen, was wir mit diesen 500 Franken machen oder Euro machen, oder? Nein, haben wir nicht. Also, eben das ist einfach. Ab ist, ist, das, ist das realistisch, dass äh, die vier Tage zwei Personen aus Deutschland ähm, irgendwo in Zürich übernachten, mit der Fa und in, also Fahrtkosten und übernachten? Da kommst du mit 500 Franken einfach nirgends hin. Wollte ich gesagt sagen, da kommst du mit 500 Euro. das ist… Oder Euro. Also eben, also dieses... dieses, Aber, aber noch einmal, das letzte Mal, ähm, es hat ja, äh, es gibt schon günstige Übernachtungsmöglichkeiten, ja. aber dann, Andreas, da musst du dich äh, schon auch selber drum kümmern, also dass du halt ein B&B äh, oder was weißt der du, Teufel was, ähm, organisierst. Und wenn man dann sagen würde, Filterraum kommt auch, dann seid ihr vielleicht schon zu zweit oder so etwas, ne? Genau, dann müsste man... Ähm, also 500... Wie können wir das jetzt sagen, Stefan? 500 sind den beiden sicher? Ja, also das nicht mehr, also ich meine, das Geld bekommt ähm, Alois, oder? Genau, das hätten wir eben mit Alois besprechen müssen. Mm. Aber er hat es, glaube ich, so irgendwie zugesagt, oder? Das ja, fand ich auch, genau. Ja. Aber einfach, also ja, äh, also ich gehe da auf jeden Fall nicht in den Lied, also äh, ne? Ich auch nicht, <lacht> mehr. Andreas. Ja, muss ich äh, sehen. Genau. Und wenn ihr da mit Filterraum in Kontakt seid und so, also vielleicht eben, also, oder André, keine Ahnung, also ich habe mit denen eigentlich gar keinen Kontakt. Aber dann lässt sich ja vielleicht etwas organisieren oder auch eben ich kann, ich kann natürlich jetzt von hierher auch nichts mehr anbieten. Aber das ist jetzt, ich finde das jetzt ein bisschen mühsam, über Geld jetzt hier. Äh, ähm. Jetzt hier noch ähm, zu äh, so über Geld dann zu reden, oder ist das jetzt das, das das Einzige, worüber wir noch sprechen im Rahmen dieses Festivals? Also für mich gäbe es da dann wenn, in, in, auch inhaltlich noch einige Fragen, aber genau, so äh, wenn wir das zu sehr auf dieses äh, über Geld sprechen, ähm, okay, wir haben jetzt die 500... Ähm, Euro, da muss man erstmal abklären, ob jetzt Filterraum kommen möchte oder nicht, auch der André kommen möchte oder ja. nicht. Dann die Situation, es ist noch so viel im Offenen. Wir sprechen aber eigentlich über ungelegte Eier. Äh, ah, ja. Ich habe das so schön hier, ungelegte Eier. Nein, ja. nein, nee, ich, ich, ich, ich reagiere glaube ich ja nur äh, darauf, dass äh, für Andreas das ein wichtiges Thema ist. Ne? Also ja. dass, die, dass diese Rahmenbedingungen geklärt sind. Ich meine, ich spreche ja auch nicht über Geld. Also... Ja gut, ich werde erst mal gucken, wie ich buchen kann, wie die Termine sind und dann mal sehen, wie ich dann da unterkomme. Ja. Okay. Ja, was haben wir noch? Birgit, was siehst du? In, äh, wir hatten gesagt, dass wir äh, zusammen noch nochmal, ähm, Stefan, kurz im Freiraum uns Technik, die Technik angucken wollten zusammen. Oh, Im ja. und so und was wir alles brauchen und wie wir es machen. Und, äh, ja. Das äh, ja. hattest du gesagt, dass, ist, äh, dass, wir da, dass wir da zusammen hingehen und uns das kurz mal anschauen. Also, ich komme einfach fast nicht runter, aber ich bin morgen in Zürich. Morgen ist. Freitag. Freitag. Waren vormittags, nachmittags? Ähm, ich würde dann früher kommen können. Also wenn wir frühen Nachmittag machen könnten, das würde gehen. Ja, ich glaube, die haben nur bis 16 Uhr geöffnet. Ja, ja, das, das wäre okay. Ja, dann würde nicht... ich halt am Morgen abfahren. Und wann wärst du denn da... so ungefähr da? Nee, nee, da würde ich mich jetzt... Nee, ich dachte eigentlich, ich komme um 15 Uhr. Aber äh, ich, ich, ich kann das schon umstellen. Also willst du, du, du musst ja dort irgendwie schon einen Termin machen, oder nicht? Ja, genau, deswegen. Mhm. Ja, mach doch mit denen einen Termin. Also und dann, pff, was würde dir gehen? Morgen Nachmittag ginge bei mir. Also gut, komm, dann mach doch einen Terminvorschlag und dann und dann richte ich mich danach. Und dann komme ich direkt vom, vom Bahnhof her. Ähm, die, die Bahnhofstraße runter, oder? Okay, ja, super. Das wäre super, oder? Ja, das wäre Danach super. bin ich, glaube ich, nicht mehr da. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Zürich bin. Ist ja egal, aber wenn es morgen klappen würde, das wäre doch gut. Du, das weiß ich nicht, ob das so kurzfristig geht, aber ich probiere das gleich mal. Ich rufe da an und versuche da so einen Termin abzustimmen und dann können wir das morgen Super. machen. Und dann, äh, ich möchte nicht, dass hier so eine bedrückte Stimmung aufkommt, irgendwie so, oh, ja, ja bäh, bäh, bäh, so. vielleicht, dass Andreas da sitzt und mh, das nicht geklärt ist mit dem Geld und äh, ähm, Bild und Diet. Ja, aber es ist ja Zeit. Ja, ich, ich muss mich ja auch erst orientieren. Also es ist ja. Äh, äh, wirklich noch vieles jetzt noch nicht geklärt und äh, das äh, muss jetzt nicht jetzt ich bin jetzt auch schon im Zeitdruck weil ich äh, eigentlich jetzt okay. äh, mich vorbereiten muss auf die Fahrt nach Cannawurf und äh, da äh, genau Nee, lass uns mal lieber jetzt hier stoppen und äh ja ist doch gut, siehst du noch was Birgit? hey, ja, nein, super super, ciao Andreas siehst du noch was Birgit? nein, im Moment nicht Mhm. Ja, okay, du, dann kläre das mit dem Termin an. Ich rufe dich dann kurz an. Ciao. Ja, super. Hey, ciao. ciao, vielen Dank. Bitte. Ist also super der, der Samstag oder nicht? Der Samstag? Ey, die, die, die, die tollen Geräte? Super. Ey, ich, das, Nein, also... Entschuldigung, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so ein bisschen auf... Ich mache mal Worst Case, aber irgendwie, man muss ja auch irgendwie... Ich finde, da kann man so viel mitmachen, da kann man so super mit experimentieren. Das ist so ja, klasse ja. und ich bin so froh, dass ich die Patin der Eule bin. Ich, ich, ich. Ja, also ich finde die Eule wirklich auch ein, ein geiles Tool. Und das mit dem Dach, das fände ich auch toll. Die, die Zeichenmaschine nicht vergessen, gell? Genau, nein, das vergesse ich nicht. Und, und ich finde auch noch mal nicht zu vergessen, inhaltlich, dass wir das vom von dem Donnerstag thematisch immer rüberziehen. Ja, ja. Damit das ein ja. Festival wird und nicht. Äh, ja, ja, genau. nee, das finde ich, ich finde das super. It, ja, aber weißt du, das irritiert nämlich mit diesem Commitment without binding. Ja, ja darüber müssen wir dann noch einmal wir reden, wir was, müssen was, das was, was du mit richtig. verbindest. Also für mich ist es ein ein Punkt von von von der Definition. Und nachher kann man ja damit machen, was man will, ne? wenn der Satz schön ist. Aber für, für mich ist das einfach ein, ein Element von dreien in, in dieser Definition von Smart Setting. Aber ähm, wie, haben wir das am Freitag, wie wir, wie wir den Donnerstag rü rübernehmen? Was, was haben wir dann dort? Da stelle ich nur morgens diese ähm, C.G. jung äh, Entschuldigung, äh, mit Diplomarbeit aus dem äh, C.G. Jung-Institut. Ah. Ja, das ist eigentlich der einzige Überblick. Dann sollten wir ja auch noch, das hat Frau Daniel gesagt, dann sollten wir noch äh, irgendwie vier Sätze schreiben. Weißt du, im schriftlichen, was wir dann von dem Donnerstag dann mitnehmen zum Freitag und zum Samstag. Das müssten wir dann mhm. auch noch machen. Das ist eine Formalie. Mhm. Aber das wir und ich fand es jetzt erstmal wichtig, ähm, dass, wir den, äh, dass wir das. Äh, äh, ja, insgesamt, also an der Samstag stehen haben, weil dann kann man sich um ähm, diese. Also wir müssen als erst alles stehen haben, um dann irgendwie diese Formalien noch zu machen. Kurz da Bescheid geben, dass wir das weitergeben ja. Beziehungsweise müsste man eigentlich ich glaube, man muss immer Frau Verena Kast fragen, ob sie damit einverstanden ist, dass, dass ja. das weitergetragen wird. Ja. Also gut, komm. Also, aber das stimmt. Das müssten wir noch einmal ein bisschen anschauen, dort, wie wir den Donnerstag rübernehmen, gell? Ja, und wir sind jetzt so ein bisschen, wir sind so ein bisschen inkongruent geworden mit der Anmeldung. Wir hatten gesagt, verbindliche Anmeldung bis Ende September. Jetzt haben wir gerade mal Anfang September und heißt das schon fast geschlossen. Also das gibt da gibt, gibt so und also wo, wo haben wir diesen Anmeldeschluss was? Das hatten wir Seite 11 oder so, Seite Seite oben. Wir, wir wollten immer sagen bis spätestens 1.10.2020 melden. Da wollten wir eine Liste machen. und das aber. Es gibt so ein bisschen, aber das ist heute die. Das ist jetzt alles okay? Wir haben jetzt ja, ja, eben. Also dort unten musst du vielleicht mal aufräumen. Ich, ich muss gestehen, ich bin gar nie dort unten. Ich schaue eigentlich immer auf diese. Ja, aber das Genau, aber das ist, du übernimmst dann den Lead und die Führung und dann machst du das so, wie du denkst. Und Wir hatten das aber eigentlich anders abgesprochen aber, oder da auch notiert. für. Und das ist auch gar nicht schlimm. Es organisiert sich ja, wir, wir streiten uns ja nicht darum und das muss man ja auch nicht. Ich kann das jetzt löschen, aber das gibt dann für, für manche, das sind halt so Koordinationsdinge, die muss man einfach abstimmen. Ne? Ja gut, das stimmt schon. Also ich, ich habe halt noch nie verstanden, warum ist ein Anmelde- äh, muss man sich ja anmelden? Also. Ja, aber ich komme. Ja, ich komme. Und dann machst du, da <lacht> Anmelden. Ja, ist alles, ist alles okay. Also ja, wozu, ja, man kann ja immer dabei sein. Genau. Wozu muss man sich da anmelden? Man braucht sich dann nur einwählen. Genau. Ja eben. Ja eben. <lacht> also gut. Vielleicht sehen wir uns immer. morgen. Ja, genau. Ciao. Ciao, vielen Dank. Bitte, bitte.